Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen an diesem heißen Freitagnachmittag hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich, dass es doch so viele geschafft haben. Das mag vielleicht zum einen an dem Autor dieses Buches liegen, das wir heute besprechen wollen. Zum anderen sicher an dem allgemeinen Interesse zum Thema, ich gebe zu, dieses Timing ist ein ziemlich ungünstiges Freitag nach einer anstrengenden Woche, Freitagnachmittags um 5. Und ich darf Ihnen verraten, dass wir eigentlich gestern Abend um 6 Uhr angesetzt haben. Und da ist uns aber die Stiftung Aufarbeitung dazwischen gegrätscht, die gestern um 18 Uhr, genau zu dem Zeitpunkt Memorial, den Karl-Hermann-Fricke-Preis für historische Aufarbeitung, verliehen hatten, da konnten wir erstens nichts dagegen sagen, sondern haben uns zweitens auch sehr darüber gefreut und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch an Memorial. Ich möchte, bevor wir zum Thema des Abends kommen, mit einer persönlichen Note beginnen. Vor sieben Jahren hat Jens, Jens Siegert seine Tätigkeit als Büroleiter der Böll Stiftung in Moskau beendet die er zuvor 15 Jahre lang ausgeübt hatte. Damals gab es in Moskau, in einem alternativen Kulturzentrum, sehr hipstermäßig, eine schöne, lockere, große Verabschiedungsfeier mit Freundinnen und Freunden, Partnerinnen und Partnern, in lockerer Atmosphäre. Arseni Roginski von Memorial hielt eine wunderbare freundschaftliche Lobesrede auf Jens. Und es war ein sehr schöner Abschied. Damals war noch nicht ganz klar, ob Jens vielleicht doch noch in anderer Rolle weiter für die, für die Böll-Stiftung würde arbeiten wollen und ließ sich deshalb beurlauben. So blieb sein Vertragsverhältnis mit der Böll-Stiftung noch ziemlich lange bestehen, bis es dann vor zwei Jahren endete. Damals, als es endete, dachten wir hier daran, eine schöne Veranstaltung zu organisieren, um Jens als Böll-Mitarbeiterform vollendet, zu verabschieden. Und dann kam Corona mit all den ähm, bekannten Beschränkungen für Veranstaltungen, mit den großen Reisebarrieren für Leute aus Moskau, die sich x-mal mit Sputnik impfen lassen können, aber trotzdem hier nicht reinkamen Und ähm, dann kam der 24. Februar. Und seither wirken alle Veranstaltungen, die mit Russland zu tun haben, und nicht unmittelbar den aktuellen Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine in den Fokus nehmen, irgendwie unangemessen und aus der Zeit gefallen. Deshalb werden wir auch heute Abend dessen Aufhänger, wie bekannt das von Jens geschriebene und im letzten Jahr veröffentlichte Buch, im Prinzip Russland ist, natürlich über den Krieg, seine Genese und unser jahrzehntelanges Verständnis bzw. Unverständnis der politischen und gesellschaftlichen Realitäten in Russland sprechen. Aber damit das nicht untergeht, und das ist mir sehr wichtig, als derjenige, der in der Böll-Stiftung über 20 Jahre lang am längsten und intensivsten, glaube ich, von allen mit Jens zusammengearbeitet hat, sage ich im Namen der gesamten Böll-Stiftung und dir ganz persönlich ein herzliches Dankeschön und verbunden mit einer tiefen Verbeugung Nieskipaklon, für die großartige Arbeit und ähm, die wunderbare Rolle, die du gespielt hast als Büroleiter. Du bist ja nicht in Rente gegangen, bekanntlichermaßen. Ähm, aber wir haben im Anschluss dann ähm, an diese Veranstaltung Gelegenheit, mit Jens bei einem Glas Wein unten auf unserer Terrasse anzustoßen. Sehr gerne. Es ist süß und bitter, das zu sagen, drei Monate nachdem unser Moskauer Büro von den russischen Behörden geschlossen wurde und zwei Monate nachdem unsere Stiftung auf der Liste in Russland unerwünschter und damit kategorisch verbotener Organisationen gelandet ist. Damit kann nun zukünftig jeder Kontakt zu dem, was du, Jens, deine Nachfolgerinnen und vor allem auch unsere Moskauer Kolleginnen über so viele Jahre aufgebaut haben, potenziell zu Gefängnisstrafen führen für russische Staatsbürgerinnen und für die, die sich in Russland aufhalten. Und zwar egal, ob dieser Kontakt und diese Kooperation stattfindet in Russland oder im Ausland. Das gilt auch für unsere beiden Gäste heute Abend, die beides russische Staatsbürgerinnen sind. Und ich sehe es nicht nur ein Zeichen von Interesse, sondern von Freundschaft, dass sie nicht gezögert haben, ähm, dennoch dabei zu sein. Wir sind alle dabei am Überlegen, was eigentlich derzeit passiert, wie wir uns neu aufstellen und wie wir unsere Arbeit und unsere Beziehung zu den vielen, vielen Menschen, mit denen wir so gut zusammengearbeitet haben und die weiter mit uns in Kontakt bleiben wollen, wie wir das in Zukunft gestalten können. Und dieser Abend ist in gewisser Weise ähm, auch ein Teil davon. Ich freue mich, dass wir mit ähm, Irina Scherbakova, eine ganz, ganz alte Freundin, ähm, hier zu Besuch haben. Wie gesagt, ähm, gestern äh, zur Preisverleihung der Stiftung Aufarbeitung, heute zu unserem Kammergespräch <lacht> über das Buch von Jens. Ähm, Irina brauche ich nicht vorstellen als äh, Autorin, äh, Germanistin, Historikerin, Memorialmitgründerin. Ich glaube, alle kennen sie und in Berlin kennt auch, glaube ich, jeder in unserer Szene Svetlana Müller, Geschäftsführerin und eine der großen Inspiratorinnen der Panda-Plattform, die wirklich ein wunderbares Kommunikations- und, und Treffpunkt ist, Kommunikationsknoten und Treffpunkt für eine Vielzahl, diverseste Gruppen aus der osteuropäischen Emigration, aus der diaspora aus verschiedener Länder, ähm, viele Berliner Szenen treffen sich dort und wir waren als Böll-Stiftung auch schon zu Gast und machen das sehr gerne wieder. Wir hatten auch gedacht, könnten wir vielleicht bei euch machen, aber da hat es Termin nicht, nicht geklappt, weil da ist noch mehr los bei euch als bei uns. Von daher ganz schön, dass du da bist und wir sind auch sehr gespannt auf die Perspektiven, die du einbringst in Bezug auf die deutschen Wahrnehmungen von Russland und umgekehrt, wie die russischen Migrantinnen gucken auf das, was wir hier, über Russland reden. Das ist äh, sicher ein spannender Moment. Jens hat sein Buch ähm, im Prinzip Russland entlang von 22 Begriffen aufgebaut. Anhand derer hast du, Jens, ähm, deine Beobachtungen zu politischer Kultur und gesellschaftlicher Mentalität in Russland dargelegt. Sie reichen von eher einfachen kulinarischen Themen wie Borsch und andere Köstlichkeiten, über Alltagserscheinungen wie die Schlange, Warten als Lebensform, zu komplexen Themen wie Zone, Lager, Gulag und anderen. Ich habe für unser Gespräch heute Abend drei Themen ausgesucht. Einmal Russland und die Demokratie. Das Kapitel dazu oder die Kapitel dazu heißen Demokratie, eine Affäre und Last, Volk und Macht. Das zweite Thema für mich, klar, drängt sich auf Russland und Europa. Das Kapitel dazu heißt Europa, die Lebensgefährtin. Und drittens, ähm, unsere tägliche Diskussion dazu. Putin ist als Gopnik, dazu gleich mehr als Kopnik und zugleich Anführer der gekränkten Weltmacht. Die Kapitel dazu Gopniki von Jogginghosen und Schiebermützen und Abida, die große Kränkung. Fangen wir an mit der Frage der Demokratie in Russland, Jens. Da steht nach einem äh, längeren historischen Abriss über die kurzen Affären, äh, die Russland mit der Demokratie hatte, nach der Revolution 1905, nach der Februarrevolution 1917 und dann. In den 90er Jahren, die du als eine gründlich gescheiterte Affäre letztlich beschreibst, da steht dann plötzlich der erstaunliche Satz, ähm, Russland, die russische Affäre mit der Demokratie fängt gerade erst an. Ist das, ähm, wenn du auf die jetzige Situation guckst, äh, nicht ein bisschen zu viel an Zweckoptimismus? Nee, es ist natürlich Zweckoptimismus, da hast du schon recht. Ähm, ich... Äh, und ich denke, es ist, ich würde es heute wahrscheinlich so, so deutlich, so überzeugt nicht mehr schreiben. Ich würde, heute, heute wäre ich oder heute bin ich, ähm, zweifle ich ein bisschen mehr darüber. Ja. Ich äh, denke aber trotzdem, dass... Ja, was, was, was hat das mit dem Zweckoptimismus zu tun? Ich glaube, es gibt keine andere Chance. Es ist ein bisschen sozusagen, ich vermische da ein bisschen empirische Beobachtungen, die ich gemacht habe, die ich zum einen in diesem historischen Abriss, von dem du eben gerade geredet hast, bei dem du die Dissidenten vergessen hast, in den 60er und 70er Jahren. Ich glaube, das, war eine, das ist eine, eine sehr wichtige äh, untergründische Strömung gewesen, die sehr viel vorbereitet hat, die überhaupt erst die Grundlage dafür gelegt hat, dass die 90er Jahre, das 89, das Perestroika, äh, Glasnost und dann eben auch die Wende, das Ende der Sowjetunion möglich war, ähm, äh, äh, äh, dass das eine gewisse empirische Evidenz gibt, dass es eine Entwicklung gibt, dass es immer wieder Versuche gibt, äh, auch in Russland äh, äh, eine eine demokratische Gesellschaft zu entwickeln, ich sage noch nicht aufzubauen, sondern zu entwickeln. Ähm, äh, und gleichzeitig äh, ist es aber auch eine, für mich, von mir eine normative Setzung. Äh, ich denke, dieses, ich, ich bin der Überzeugung, dass kein Land überleben wird auf, auf, auf Dauer, dass nur äh, autoritär und äh, diktatorisch äh, regiert wird, schon gar nicht in den heutigen Zeiten. Das ist aber immer, und das war in allen Ländern, äh, auch in all den Ländern, die wir heute als mehr oder weniger stabile Demokratien bezeichnen, auch da haben wir ja in, in den letzten Jahren angefangen, heftig zu zweifeln, wie stabil das alles ist. Schauen wir in die USA, schauen wir nach Großbritannien, äh, die Gelbwesten in Frankreich, aber auch hier in, in, in Deutschland, den Auf, Aufstieg überhaupt äh, einer äh, neuen eine neue Form von, von, von Populismus. Ähm, aber auch in diesen Ländern ist das nie krisenhaft vor, vor sich gegangen und es ist vor allen Dingen, es hat nie im ersten oder auch im zweiten Versuch geklappt, sondern es hat immer mehrere Versuche gegeben und dazwischen hat es heftige Krisen und Rückschläge gegeben, heftige Krisen und Rückschläge gegeben, die ähm, auch, auch sehr gewalttätig gew gewesen sind, gewalttätig manchmal nach innen in Bürgerkriegen, äh, aber auch, auch nach außen, wie zum Beispiel der, der, der, der Deutsche Weg äh, gezeigt hat. Ähm, das ist nicht schön, Das ist, ich würde, würde das alles lieber nicht haben, aber das ist für mich erstmal kein Gegenargument. Dazu kommt noch, dass bei allem, was wir über die russische Gesellschaft wissen, ähm, heute, und das ist in, ist in den letzten Jahren immer weniger geworden, weil es einfach immer schwieriger ist, wirklich ähm, ins Gespräch zu kommen mit den Leuten, weil es immer mehr Barrieren gibt von Angst, von Vorsicht, von Propaganda, die das, die das Ganze sehr, sehr stark überwölbt. Aber von allem, was wir wissen, gibt es auch in Russland eine relativ deutliche Abstufung der Unterstützung der gegenwärtigen politischen Entwicklung und von Putin. Sie ist bei älteren Leuten, bei ungebildeten Leuten, bei Leuten aus kleineren Städten oder Dörfern weit größer, als bei Gebildeten, bei äh, äh, Leuten aus Großstädten und vor allen Dingen bei jungen Leuten. Und das ist etwas, was mir auch immer noch Hoffnung macht, dass das, was wir jetzt haben, ein eine fürchterlich tiefes Tal ist, äh, das schrecklich ist und das für das Land auch schrecklich ist. Und da reden wir vielleicht dann später noch drüber, tatsächlich eine Gefahr für die Existenz, inzwischen aus meiner Sicht, eine, eine Gefahr für die Existenz dieses Landes ist, jedenfalls in der Form, in der es bisher bis zum 24. Jahrhundert äh, bis zum 23. Februar oder vielleicht auch gar, man, man, man kann die Grenze auch dann im, im März äh, äh, 2014 ziehen, äh, wie existiert ist. Aber wenn, sollte dieses Land überleben, gibt es, glaube, wird es, glaube ich, irgendwann eine nächste Chance geben. Das ist sozusagen das, ist das was ich mit diesem letzten Satz versuche auszudrücken. Und ähm, ich bin dann davon überzeugt, dass das, was auch in den 90er Jahren, auch in den 2000er Jahren, auch unter Putin, gelernt worden ist, dass das nicht verloren ist. Jedenfalls, muss das, die Einschränkungen sind natürlich immer da, jedenfalls wenn es nicht wieder 70 Jahre dauert wie in der Sowjetunion, was ich natürlich sehr hoffe, dass das, dass, dass das nicht der, der Fall sein wird. Im Übrigen noch einen letzten Satz dazu. Ich habe gesagt, auch unter Putin, die Entwicklung hat in, nicht in den 90 er also das demokratische Lernen, das Einlernen von demokratischen Verhaltensweisen hat eben nicht mit Putin gleich aufgehört, sondern umgekehrt. Es hat sich unter Putin in der ersten Zeit, zumindest so bis 2011, 2012, eher intensiviert, als eine, als eine Abwehrreaktion gegen, die, gegen die, die Versuche von Putin, das wieder zurückzudrängen. Aber diese Abwehrreaktion hat zu einem wie ich denke, sehr, sehr intensiven und auch sehr weit, weit verbreiteten ähm, Lernprozess in Russland geführt. Das will ich jetzt gerne natürlich, dass Irina und Svetlana das kommentieren aus ihrer Sicht, weil du beschreibst auch, Jens, am Anfang diesen klassischen Gegensatz von Last und Narod, also nicht ähm, Regierung und Gesellschaft, sondern Macht und Volk. Ja, Macht als eine geschlossene Kooperation ohne irgendwelche Rechenschaftspflichten und Volk als eine amorphe, ähm, Masse von Leuten, die von der Macht nichts will, außer irgendeine Basisversorgung und schon gar nicht davon ausgeht, dass man in irgendeiner Form von der Macht was, ähm, Macht kontrollieren könnte. Und dann dachten wir alle, es hätte sich über viele Jahre da was verändert und erleben jetzt einen Absturz ins, offenbar ins Bodenlose. Irina, wie tief glaubst du ist dieser Absturz? Äh, na ja, erstmal äh, erst einen ganz großen Dank, das muss ja doch ausgesprochen werden von unseren Seiten, an Jens. Der war so viele Jahre und bleibt es. Also unser Freund und Berater und Unterstützer in Moskau. Und ähm, ja... Also ich glaube, dass viele Leute aus Memorial also jetzt also einen großen Dank und äh, also sehr würde ich sagen also Liebe und äh, Gefühle und voller Dank an Jens haben. Yes. Und ähm, das Buch, das er geschrieben hat, ist äh, in meinen Augen sehr gut und nützlich leicht lesbar und verständlich, was, äh, glaube ich, wichtig ist. Und sehr, würde ich sagen, auch, man soll man sagen, also mh, ähm, mh, richtige und zusammengefasste Antworten auf schwierige Fragen. Und das ist so einfach nicht. Und meistens schreibt, äh, äh, sozusagen, äh, und das Deu also dieses deutsche Stil äh, meistens, also äh, auch in der Publizistik, ist in meinen Augen oft sehr, ein sehr schwieriger, vor allem also für die Jungen, und bleibt noch viel schwieriger für die jüngeren Menschen. Und ähm, Jens schafft es in einer, glaube ich, moderneren Tradition zu machen. Und deshalb äh, bin ich sehr froh, dass das Buch aus ist und dass wir darüber heute reden. Ähm, es ist natürlich unglaubliche, schwierige Fragen und, und momentan auch ganz, ganz tragische. Weil wir sitzen natürlich auf den Scherben und das muss man ja wirklich sagen. Oder wir sind in einer Katastrophe gelandet. Und, ähm, äh, und es stehen darunter auch, äh, ich rede jetzt nicht von der Ukraine, also das ist ja überhaupt kein Vergleich, also das ist ja... Wir werden wahrscheinlich noch dazu kommen. Aber auch für Russland und für russische Gesellschaft. Das ist eine sehr, also es ist eine ganz tragische Situation. Und ich, ich würde ja sagen, dass mh, ähm, nur eine wirklich ziemlich kleine Gruppe in Russland dieses Gefühl hatte also – Jens hat Dissidenten ähm, erwähnt – die also für diese Freiheit und für diesen Weg wirklich mit ihren Biografien bezahlt haben. Also wie äh, Sergej Kowalow, also andere wie wie Sacharow und so. Und für andere Menschen war also dieser Preis war das harte Leben durch Jahrzehnte, Erniedrigung durch den Staat, erniedrig, ständige Erniedrigung durch, den, durch die Macht. Also ähm, Entbehrungen, also eine ganz ähm, ähm, Immer eine Existenz, es wurde besser in den Brejerschnitt-Jahren und trotzdem war das eine Existenz am Rande des, Über, also des, des normalen Überlebens, ständig. Und äh, übrigens, äh, in Memorial haben wir ja doch sehr früh gesagt und gerade diese Menschen, also gerade wie Arseni Raginski, mehrmals das formuliert, auch in der Böll-Stiftung, wie hart diese Folgen sind wie tief sie eingenistet sind in der, also in der Gesellschaft, was Terror, der Massenterror mit den Menschen gemacht hat, also äh, mit, ihren, mit der Atomisierung der Gesellschaft, mit dieser Abhängigkeit von der Macht, also mit, diesem, äh, mit diesen Ängsten, die so schnell wieder auftauchen. Und was dann in den 80er Jahren, Ende 80er Jahren in der Pestroika passiert ist, weil zum Teil kam sie ja natürlich von oben und ehrlich gesagt. Ein Glück wurde Russland beschert. Natürlich war die sozusagen, ähm, ähm, ja, der Boden war ja reif, weil also das, äh, das Land in absoluter Krise war. Aber hätten wir nicht Gorbatschow damals bekommen, wäre das vielleicht noch ganz anders gewesen, auch für Deutschland übrigens. Und das wird oft jetzt vergessen und verdrängt. Und je mehr wir jetzt in dieser Geschichte reinschauen, zurück, desto, eigentlich erscheint seine Rolle und seine Rolle und die Rolle in der Persönlichkeit, in der Geschichte umso, umso mehr. Und, äh, aber sozusagen, das war eine, äh, eine Glückstunde für Russland, dass das sozusagen dass zusammengekommen ist. Aber dieses geständige Gerede, wie schrecklich die 90er-Jahre waren und übrigens auch in Deutschland so verbreitet, weil das war ja auch dieser Gedanke, dass in Deutschland sehr verbreitet hat, wie schrecklich waren diese 90er-Jahre, wie schlimm, also wie schrecklich für viele Menschen. Ja, die waren schlimm, die waren schwierig, die waren also, also sozusagen also, äh, mit Entbehrungen, Arbeitsverlusten und so. Äh, äh, aber der Preis, könnte viel viel höher sein, also nach diesen 70 Jahren viel viel höher wäre nicht äh, doch Westen also zur Hilfe gekommen zum einen, dass das war ja auch äh, eine mh, äh, ziemlich starke Unterstützung, also was Gorbatschow anbetrifft und Glauben an Gorbatschow und äh, dass die Sowjetunion eigentlich in diesen ersten Jahren ohne Blut zerfallen ist. Ich fand meinen ganz alten Artikel oder Beitrag mit aus dem Jahre 92, wo ich dann sage, äh, es ist natürlich eine schlimme wirtschaftliche Situation für die Menschen. Und so, aber dass, dass sozusagen die Sowjetunion ohne Blut zerfallen ist, dass wir nicht den Krieg mit der Ukraine hatten, das ist eine... Denn wenn der Krieg, oder war das, glaube ich, sogar später, was Sie geschrieben haben, weil das war nach schon dem jugoslawischen Krieg. Wenn, also man, wenn man den Krieg zwischen Ukraine und Russland vorstellt, dann stellt das alles in den Schatten, sogar was in Jugoslawien passiert ist. Also und, und, das ist eigentlich, und dass man das alles dann überhaupt nicht schätzte, eigentlich war das eine mildere Variante zum Übergang in die Demokratie. Also wenn wir jetzt im Nachhinein sehen, wie schwer das, wie schwer das auch war, aber wirklich ohne Blut vergießen. Und ähm, und das und das entstand bei den Menschen auch bei vielen durch diese Misere des Lebens und diese wirklich ähm, äh, schlimmen Zeiten. Also Zerfall von wirklich, also das war auch hart, also dass, äh, das, dass dieses Imperium zerfallen ist. Aber es, es entstand ein Gefühl dass wir übrigens in Memorial nie teilten und ständig sagten, also die Folgen, also die werden sich noch zeigen, also von dem allen, was man erlebt, wenn man nicht damit nicht auseinandersetzt. Das nahm man also sozusagen so leicht hin, als etwas Selbstverständliches. Und wenn das nicht, ich, bald komme ich zu Ende. und wenn das nicht so funktioniert, wie in einem russischen Märchen, das waren auch so idealistische Vorstellungen, also Sie haben ja sicherlich, haben Sie Ahnung, wovon ich rede, also äh, erstens äh, ist der Held schläft, ich weiß nicht, 30 Jahre, dann, äh, dann äh, äh, wird er aufgewacht und äh, macht irgendwelche entweder Heldentaten, aber letztendlich Letztendlich macht er das nicht allein, sondern ein Zauberpferdchen kommt oder ein Zauberwolf, der dem ihn äh, sozusagen also denen unterstützt und alles eigentlich für ihn macht. Und dann in dem Augenblick, wo er die Früchte dieses eigentlich Sieges jetzt genießen sollte, schläft er ein und dann kommen die Bösewichten und ähm, ermorden ihn und kommt nicht das Zauberpferdchen wieder. Also sind alle Früchte jetzt sozusagen weg. Und das ist zum Teil das, was passiert ist, weil man, äh, äh, weil man also sozusagen also dieses, diese, äh, diese Möglichkeit, diese Chance zur Demokratie, also die wurde nicht von der Gesellschaft mitgetragen und die wurde also von den Menschen, die eigentlich das wollten, die Marktwirtschaft und so, nicht wirklich dem Volke erklärt also was eigentlich kommen sollte und wie man also sozusagen, wie man diese Demokratie wirklich aufbaut. Und das, war, und das, und das hat uns dazu gebracht, wo wir, wo wir heute sind. Und viele im Westen haben ja gedacht, auch hier Russland sei im Prinzip schon in der Demokratie angekommen. Ja, also mit Jelzin und das war ja dann schon... Mhm. Und dann kam Putin noch nach Deutschland, hat eine schöne Rede gehalten im Bundestag und dann war vielleicht ein bisschen was zu viel von souveräner Demokratie die Rede. Aber im Prinzip ah. haben ja alle ja die, was also für uns war das deutlich dass diese souveräne Demokratie überhaupt keine Demokratie bedeutet also auf äh, auf gar keinen auf gar keinen Fall und eigentlich hat er selbst also nur vielleicht ein bisschen in den ersten Jahren was ähm, davon gesprochen aber nie aber nie wirklich also das das war ja schon absolut deutlich dass es geht da nicht um die Demokratie Svetlana ähm, wie nimmst du und wie nehmen ähm Leute, die du kennst aus der russischen, ich sage jetzt mal bewusst nicht die osteuropäische, sondern die russische Diaspora hier, ähm, so ein Satz war, die Affäre mit Demokratie in Russland hat gerade erst begonnen. Ähm, sind es, würdest du sagen, Ressourcen für eine zukünftige Atmosphäre, Atmosphäre Renaissance oder, oder Affäre, ähm, gibt es hier, wachsen hier? Oder wie, wie? Ich möchte erstmal mal so ein bisschen anschließen darauf, was Irina gesagt hat. Und erstmal auch noch Dankeschön für das Buch sagen. Äh, danach ist es zu spät. Ähm, ich habe das Buch schon zweimal solchen potenziellen Putin-Versteherinnen geschenkt. Es <lacht> ist echt eine, also eine gute Sache. Danke. Ähm, und äh, ich schließe dem, was du gesagt hast, Irina, an. Allerdings für mich waren die 90er, da war ich noch sehr jung. Also, ach so, ich möchte noch sagen, ich bin keine Wissenschaftlerin, ich berichte aus den Feldern. Also so, aus der Praxis. Deswegen gibt es vielleicht ein bisschen mehr Ich-Geschichten dann. Ich war ich gerade fast fertig mit der Schule, als die 90er losging, und das war die demokratischste Zeit, die ich je erlebt habe in meinem Leben, sogar vielleicht im Vergleich zu Deutschland, weil es war so frei, wenn du nicht gerade dein Geschäft aufmachen wolltest, und da war ich noch nicht so weit oder überhaupt nicht so weit, was für Diskussionen wir geführt haben, was für Proteste wir organisiert haben, was für Freiheiten wir genossen haben, das ist natürlich danach nie wieder denkbar gewesen. Daher, es gab schon einen Schluck Demokratie, auch damals. Also ich... Ich bin froh, wenn du antwortest, <lacht> also damit wir nicht, nee, okay, ähm, also es ist auf jeden Fall, es gab immer wieder diese Inseln, also an die Ottipil, äh, die Tauzeit kann ich mich natürlich nicht erinnern, aber auch so Perestroika-Zeiten, da habe ich zum Beispiel bei mir zu Hause, gab es ein Konzert, hat mein Vater organisiert mit verbotenen Musikerinnen und so. Also es gab immer wieder auch irgendwelche Möglichkeiten, die vorher nicht denkbar waren. Und die 90 er waren die Fortsetzung, die waren chaotisch, die waren brutal. Menschen wurden ermordet, auch in meinem Umkreis. Aber gleichzeitig hat man geglaubt, dass man die Entscheidung für sein Leben und auch für die politische Entwicklung in eigenen Händen hat. Es war ein Irrtum, jetzt weiß ich das, aber dann bin ich auch schon nach Deutschland gegangen. Ähm, was deine Frage anbetrifft, es ist, äh, ich habe da keine fertige Antwort, es ist so eine dünne Haut. Also ich, diese Schicht würde ich nicht als Schicht bezeichnen, was demokratische Bewegung oder diese unterschiedliche Strömung äh, von ähm, russischen Menschen, ob im Ausland oder in Russland. Also es ist eine Haut und die ist nicht geschmeidig, die ist total zerbrechlich. Das ist, also da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen und zum Beispiel im Vergleich zur ukrainischer Diaspora hier, die jetzt angesichts des Krieges zusammenhält und trotz allen möglichen Widersprüchen noch vor vier Monaten jetzt gemeinsam kämpft und gemeinsam Entscheidungen trifft. Das ist zum Beispiel hier nicht der Fall. Allerdings gibt es Versuche, die Antikriegsbewegung russische Antikriegsbewegung, also russisch, ich spreche dann von russländisch, ich mag nur das Wort nicht, ähm, zu vereinen. Es gibt in Prag Antikriegskomitee, es gibt in Berlin einige Bewegungen, also in allen möglichen Städten. Da gibt es zum Beispiel jetzt Anfang Juni wieder eine Konferenz, wo man zusammenkommt. Da gibt es Hoffnung. Was äh, Demokratiebewegung in Russland anbetrifft, ist es jetzt im Moment für mich mindestens nicht denkbar. Und auch nicht sichtbar, was da passieren kann. Viele sind weg. Die, die geblieben sind, riskieren, naja, riskieren ihr Leben. Kann man nicht anders ausdrucken. Ähm, leider. Das zweite Thema hat ja unmittelbar damit zu tun, mit diesem Demokratiethema. Russland, äh, wie hast du es geschrieben? Die Europa die Lebensgefährtin Russlands. Und beschreibst dann ein sehr ambivalentes Verhältnis, dass Russland auf der einen Seite eine europäische Macht ist, zweifellos, mit zwei Drittel seiner Bevölkerung im geografischen Europa lebend, aber Russland zu groß, um integriert zu werden und zu schwach und instabil, um ein verlässlicher Partner zu sein. Das hast du geschrieben im letzten Sommer. Oder davor auf jeden Fall in noch mal einer ganz anderen Zeit. Ja. Und du schreibst aber auch davon, wie viele, ähm, wie Jevra europäisch als Gütesiegel für alles Mögliche herhält in Russland oder hergehalten hat. Ja. Jevra Remont, äh, Jevra Kachestwar also eine europäische Reparatur, eine europäische Qualität für irgendwelche Produkte war immer ein Gütesiegel, okay, das ist nicht von hier. Ähm, und das ist was Gutes, ja, was Haltbares und so weiter. Jetzt ist Russland ähm, vollkommen zu Recht aus dem Europarat rausgeflogen. Ähm, es äh, weigert sich sozusagen noch überhaupt, irgendwelche ähm, europäischen Strukturen als Autorität zu, an, anzuerkennen. Ähm, die Führung wendet das Land bewusst ab, gegen Europa, wir sind was anderes, wir sind was Eigenständiges. Ist das jetzt mal wieder nur eine historische Phase, kurz oder ein bisschen länger, der Abwendung in diesen historischen Wellen oder ist das wirklich ein tiefer Bruch, der andauern kann? Wie ist es, also in der Wahrnehmung gesellschaftlich, Macht ist das jetzt nur eine Nummer der Propaganda oder ist es eine Entfremdung, die Kreise zieht? Das ist mit den, mit den Prognosen ist es ja immer so eine Sache. Ne? Das, weil ich mit in der Wahrnehmung, der Wahrnehmung ist es natürlich jetzt eine besondere Situation. Und, und ich glaube und das, das werden wir wahrscheinlich alle heute Abend nochmal wieder wiederholen. Im Grunde wissen wir alle noch nicht wirklich, was gerade, wie tief das ist, was gerade passiert. Das was was tatsächlich ist und da bin ich mir zum Beispiel mit russischen Gesprächspartnern, die für Putin sind, also die Putins Argumentation äh, richtig finden, einig ist, dass sich etwas Tiefgreifendes verändert und dass wir noch nicht wissen, dass, dass es danach anders sein wird, als es bisher gewesen ist. So, das ist sozusagen. Darauf kann man sich einigen, aber sehr viel mehr äh, noch nicht. Ich habe übrigens zudem das äh, ambivalente Verhältnis zu Europa, habe ich versucht auf den Punkt zu bringen, dass Russland äh, sich von Europa nichts sagen lassen möchte, aber in Europa etwas zu sagen haben möchte. Mhm. Ja? Ähm, und äh, äh, auch darin spiegelt sich dann aber noch etwas wieder, was ein bisschen was mit der Perzeption der 90er Jahre zu tun hat, worüber Irina gerade gesprochen hat. Äh, und jetzt auch mit diesen, wo du gesagt hast, diese... Äh, Ansichten, dass Europa das ist Qualität, das ist Zivilisation, das ist hochwertig. Ja. Es gibt ein, gleichzeitig ein gewisses Minderwertigkeitsgefühl gegenüber das, was im Westen ist, sozusagen. Also Die sind irgendwie besser, schneller, wohlhabender als wir, zivilisierter. Und gleichzeitig gab es immer, und das gibt es auch weiter, eine große Koketterie damit, dass wir dafür aber stärker, überlebensfähiger, meinetwegen auch brutaler sind. Man liebt uns vielleicht nicht, aber man fürchtet uns, obwohl, man eigentlich, obwohl, obwohl wir eigentlich geliebt werden möchten. Aber da man uns sowieso nicht liebt, ist es besser, man fürchtet uns. Also es, es gibt unheimlich viel Trotz in diesen Reaktionen darauf. Und deswegen, auf, aufgrund dieses Trotzes äh, bin ich, äh, neige ich eher zu der, zu der Annahme, dass das auch eher eine Phase ist, dass das wieder, dass, dass das wieder zu, dass das irgendwann äh, wieder zu Ende geht. Äh, aber wirklich voraussagen kann man es nicht. Und dazu kommt noch eine zweite Sache und die ist, glaube ich, glaube ich, von uns allen unterschätzt worden. Äh, Irina hat äh, vorhin gerade angedeutet, die Gruppe der Leute, die, die die die Anzahl der Menschen in der Sowjetunion äh, für die dass das, was da Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre passiert ist, tatsächlich etwas sozusagen ein Traum war, dass die eine Freiheit zu gewinnen, die, die das also verstanden haben, was da passiert. Und dass dieses, ein, den, den, dieser Traum, eine Freiheit zu gewinnen, tatsächlich ähm, äh, ein, etwas mit, damit zu tun hat, mit einer Vorstellung zu tun hat, in was für einer Gesellschaft sie leben wollen, der war, die, diese Gruppe war wirklich sehr klein. Für die allermeisten Menschen hat äh, das Ende der Sowjetunion und diese, diese, sozusagen, äh, diese Sehnsucht nach dem Westen etwas ganz Materielles gehabt, nämlich eine Sehnsucht nach einem besseren Leben und zwar in erster Linie einem materiellen Leben, materiell besseren Leben äh, und die Vorstellung, dass dieses materiell bessere Leben auch mit einem, einer anderen Organisation von Gesellschaft, einer anderen Organisation von Politik zu tun hat, die war ausgesprochen unterentwickelt. Ich glaube sogar, ich glaube, es ist nicht falsch, das zum Beispiel auch mit Ostdeutschland zu vergleichen. Und entsprechend groß war die Enttäuschung, als dieser, diese Freiheit, äh, diese, dieser Materie, äh, die, die materiellen Möglichkeiten dieser Freiheit in Russland in einer äh, Form angekommen sind, äh, die man ja wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, jetzt kann ich, kann ich wieder kein Deutsch, Urodlevi, also in äh, in, in einer sehr hässlichen Form angekommen sind. Ja? Und zwar in, in, in vielen Punkten in ihrer hässlichsten Ausbreitung. Nämlich wild, äh, äh, überhaupt, äh, überhaupt nicht sozial, in keiner Weise, sondern das Recht des Stärkeren gilt. Unter anderem deshalb auch, weil der Staat praktisch zerfallen ist. Und das ist bis heute eine der stärksten Argumente von Putin. Er sagt, ich habe den Staat wieder handlungsfähig gemacht und und die demokraten die liberalen die damals in den 90er jahren an der an der an der macht waren die haben ihn zerstört und und in, in der lebenserfahrung der menschen ist da ist da wirklich was dran in den 90er jahren wurden also natürlich hat das was mit der ökonomischen situation zu tun von 91 bis 98 hat sich ist hat sich das bruttoinlandsprodukt russlands verhalbiert. Von 2000 bis 2008 hat es sich verdoppelt. Ja? So kann, dann kannst du sagen, das hat was mit dem Ölpreis zu tun, hat es in groß, zu großen Teilen. Aber so ist das eben mit historischen Parallelen. Kohl war 1990 auch praktisch abgewählt und dann kam die Einheit und er hat noch acht Jahre weiter regiert. So ist das mit den politischen Zufällen. Nicht immer erntet man das, was man, wofür man wirklich gearbeitet hat. Es gibt natürlich noch eine Konstante im Verhältnis zwischen Europa und Russland oder vor allen Dingen auch Deutschland und Russland. Das ist die klassische, äh, das klassische ökonomische Modell, was sozusagen vom Zahnreich über die Sowjetunion bis ins moderne Russland gereicht hat. Die liefern Rohstoffe, wir liefern Technologie. Und jetzt gibt es ja zumindest angekündigt den Versuch, das, ähm, damit Schluss zu machen. Ob das gelingt, ist noch eine sehr offene Frage, aber würde dann, wenn dieses klassische ökonomische Modell dieses Handelstausches nicht mehr funktioniert, das dass was bewirken, dass dann vielleicht doch ein Bruch kommt und das dann nur noch mit, äh, in Richtung Asien funktioniert oder eben gar nicht mehr funktioniert? Also gibt es darüber Diskussionen? Du hast es selbst angesprochen, dein Buch. Ja, Diskussionen Diskussion gibt es ja schon seit lange. Das ist die, die berühmte Importsubstitution. Äh, ja, also das, die 2014 nach den Sanktionen wegen der Krim-Annexion und auch wegen äh, des Kriegs des damals ja beginnenden, nicht, nicht jetzt erst beginnenden, aber damals ja beginnenden Kriegs in der Ostukraine ausgesprochen worden sind. Das hat aber nicht geklappt. Äh, das im, im, Im Wesentlichen, das ist gerade das, das Problem, die Finanzsanktionen und so weiter werden von Wirtschaftswissenschaftlern nicht als große, großes Problem dargestellt. Das Problem ist die Integration Russlands in die, in die Weltwirtschaft und dass viele wichtige Teile und Teilprodukte, die für Industrieproduktion notwendig sind, schlicht und einfach in Russland nicht mehr hergestellt werden. Nur ein Beispiel zu sagen, Elektrochips. Es werden keine Elektrochips, Mikrochips in den... In Russland hergestellt. Die kommen. Nägel auch. Hä? Nägel auch. Nägel. Äh, einfach, damit das nicht so gehoben klingt. Äh, ja, Kugel, Kugel, äh, Kugel für Kugellager. Es werden keine Kugeln für Kugellager hergestellt. Und äh, Teebeutelpapier. Ja, also es, es ist unheimlich viel. Aber bei den Elektrochips habe ich einfach ein schönes Beispiel. Äh, in Russland galt bis vor kurzem die Euronorm norm 4 für Abgase bei Autos die ist jetzt äh, gecancelt worden vom Staat, weil die Autohersteller das nicht mehr können. Dazu braucht man äh, Mikrochips. Für, ich habe mir sagen lassen, für Euro 4 braucht man 50 bis 60 Mikrochips pro Motor. Für Euro 2 braucht man noch 5 oder 6. Für Euro 0 stellen sie auch jetzt wieder her, gar keinen. So, das ist sozusagen, das ist erstmal sozusagen die, ähm, äh, äh, die, die Richtung, in die es gehen wird. In Teilen wird das wahrscheinlich möglich sein, aber äh, nach allem, was ich so verstehe von Wirtschaft, wird es ähnlich gehen erstmal wie in der Sowjetunion. Es wird Inseln geben, in denen russische Technologie einigermaßen mithalten kann oder das kompensieren kann. Es wird viel äh, äh, versucht werden, äh, das zu kompensieren über dann zum Beispiel Handel mit China oder über äh, sogenannte graue Importe äh, an den Sanktionen vorbei und, und, und ähnliche Geschichten. Äh, also es wird nichts zusammenbrechen. Aber das Land wird mit Sicherheit sehr viel ärmer leben, als es im Moment lebt. Und die Frage für mich ist äh, dann äh, eher, wird es die Leute stören? Oder wird das klappen, was im Moment gerade klappt? Äh, äh, was ich immer wieder höre, wenn, wenn ich auch mit Leuten diskutiere, auch mit Leuten, die nicht unbedingt sozusagen so für Putin sind, die sagen, aber jetzt sind wir im Krieg und jetzt müssen wir zusammenstehen. Das ist die, diese, diese Stimmung ist unheimlich stark. Ja. Im Übrigen auch zur Begründung von Repressionen. Ja, ja. Was, was schreibt ihr wegen dieses Fake-News-Gesetz? Natürlich dürfen die nicht alle, alles Mögliche sagen, wir sind ja im Krieg. Es wird leider die es gibt im Moment wahnsinnig viele Gründe, frustriert zu sein über Europa und über Deutschland. Für die Ukrainer zuallererst. Aber ich erlebe auch viele Russinnen und Russen, die hierher kommen und konfrontiert mit den ganzen Schwierigkeiten, überhaupt hier irgendeinen Status zu bekommen, die unglaublichen bürokratischen Hürden, die trotz irgendwelcher politischer Unterstützung geht es dann im Kleinen alles nicht voran. Wie, wie stark ist dieser Enttäuschungseffekt über Deutschland oder Europa? Ich glaube, das ist für Leute, die emigrieren müssen, immer schwierig. Aber wie, wie nimmst du es wahr? Gibt es eine... Orientierung an Europa jetzt bei den äh, Leuten? Also ich bin jetzt ziemlich tief so involviert in ja. diese Fragen. Natürlich kommen sehr viele, auch Kunstschaffende und Kulturschaffende, auch politische Journalisten, die melden sich auch bei uns. Und ich würde nicht sagen, dass Leute frustriert sind. Ich glaube, frustriert sind sie wirklich über was anderes, über die Politik ihres Landes. Also mindestens ist es meine Erfahrung. Ich habe bis jetzt eher von der ukrainischen Seite, habe ich oft in Deutschland gehört, die auch begründet ist. Von der russischen Seite, Gott sei Dank, reicht äh, mindestens das Taktgefühl ähm, einfach zu sagen, ich versuche jetzt das Beste aus der Situation zu machen. Die Situation ist nicht einfach. Es ist oft so, dass Menschen, die dort wirklich bedroht sind, die dort wirklich Schikanen ausgesetzt worden sind oder in Gefahr waren oder ihre Familienmitglieder bedroht worden sind, ihre Wohnungen durchsucht, alles Mögliche, also inklusive zum Beispiel Elternrechtentzug. Und so, dass diese Menschen dann hier nicht unbedingt den Aufenthaltsstatus bekommen. Und da, da sind wir aber in Gespräch mit sehr vielen Institutionen und versuchen da auch mitzuhelfen. Wir haben noch nie so viele, wer ist denn diese Absicht, Absichtserklärungen geschrieben, dass wir die Menschen gerne bei uns, naja, für irgendwelche schöpferische Projekte aufnehmen würden und so. Das schreiben wir jetzt alles in großen Mengen, damit die Menschen auch eine Möglichkeit haben, hier zu bleiben, zum Beispiel. Äh, es ist auch schwierig, weil teilweise sind es Menschen, die erstmal in die Drittländer ausgereist sind. Also es gibt sehr viele Aspekte, die da zu bedenken sind. Hm. Aber äh, es beklagt sich, also über Deutschland hat sich keiner beklagt. Hm. Bin ich froh, ich hoffe das. <lacht> ähm, Irina, du hast Gorbatschow mehrfach erwähnt, ähm und welches Glück sozusagen Gorbatschow bedeutete. Eine seiner wichtigsten Losungen, an die wir, ich glaube auch die Böll-Stiftung, sehr gerne angeschlossen hat, war die Vorstellung vom gemeinsamen Haus Europa. Die dann aber in den Folgejahren und in den 90er Jahren auch oft von denen verwendet wurde, die sozusagen eine kritischere Auseinandersetzung mit Russland eher verhindern wollten. Und irgendwann hat sich das dann übersetzt in zum Beispiel die Initiative von Lissabon bis Vladivostok, was dann plötzlich ein Handelsunternehmen war, was man eben die transatlantischen Beziehungen abkoppeln sollte und eine ganz andere Vorstellung von gemeinsamen Haus Europa. Würdest du diese, diese, diese Losung oder diese, diese Idee für die Zukunft trotzdem weiterverwenden? <lacht> ähm, ja, äh, sicherlich, nur für wahrscheinlich eine ferne Zukunft. Ähm, momentan ist das äh, das Gegenteil davon in Sicht. Äh, ich wollte übrigens noch einen Satz sagen, also zu dem, was Vytlanin gesagt hat, dass sie viel Demokratie erlebt hat. Freiheit und Classness mhm. haben sie erlebt. Und nicht, die, dem war so neu. Und nicht, und nicht die Demokratie. Und äh, es war die Möglichkeit, es waren Umstände, die vielleicht, äh, die dann wegen verschiedenen Gründen äh, eigentlich oder vertanen Chancen. Weil ich bin nach wie vor, und in diesem Sinne bin ich optimistisch, weil es gibt äh, Menschen, die sehr oft jetzt auch sagen, in, in dieser völligen Frustration, und das gilt auch, zu diesem europäischen gemeinsamen Haus, also dass Russland eigentlich nie eine Demokratie war, nie eine Demokratie werden wird und es ist eigentlich alles ausgeschlossen und es wird ewig in diesem Quadratur der Kreise sich drehen, also einer Diktatur, von einer Diktatur in die andere. Nein, ich bin überzeugt, das ist ein, ein Zusammenfall von vielen wirklich Faktoren, die man auch von unserer Seite vielleicht übersehen hat, also die Gefahren äh, damals, die in sich birken und angefangen, obwohl, wie gesagt, also unsere Menschen haben schon also 94, als der Krieg gegen Tschetschenien begann. Also das war eigentlich der Wendepunkt, den viele übersehen haben. Ja? Und danach gab es auch einige kleine Kriege, die dann letztendlich zu diesem Krieg geführt haben. Aber dieses gemeinsame Haus, das war übrigens das war die Hoffnung. Natürlich, das war eine absolute Hoffnung. Und ich kann mich daran erinnern, wie Gorbatschow gesagt hat, äh, in seinem Besuch nach Deutschland, äh, und das war 88, nein, schon 89. Äh, Mauer ist von den Menschen gebaut worden. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, das heißt doch, dass die Mauer auch von den Menschen abgerissen werden kann. Also das hat dieses Gefühl auch bei uns, das wird Jahrzehnte lang, oder ich weiß nicht, zu unseren Lebzeiten wird die Mauer nicht fallen und plötzlich, also plötzlich ein Gefühl, die ist von den Menschen gebaut, es war, es war eine Chance. Also auch dieses europäische, das sozusagen dieses äh, gemeinsame Haus. Und wenn man die Umfragen, die Levada-Zentrum, damals war das kein, noch, noch kein Levada-Zentrum, äh, hat angefangen zu machen, die zeigen, wenn wir jetzt sie anschauen, also wie man sich zu den anderen Nationen verhält. Also Russland hat keine Feinde. Also, die, also, später sind Kaukasier gekommen dann und so, aber Russland hat Anfang der 90er Jahre, zeigen die Umfragen eigentlich, keine Feinde. Und das ist einfach, un, also, und das ist wirklich, wie gesagt, also absolut vertane Chancen. Woraus das sich konzipiert hat, ist auch, war eigentlich auch nicht ähm, so irgendwo, also in dem Stein gemesselt sondern das war eine Folge von verschiedenen, von verschiedenen Entwicklungen. Und übrigens ähm, ähm, dieses ähm, Angebot, die Marktwirtschaft so schwer wie das war, weil das war wirklich. Dieser Übergang zur Marktwirtschaft war ein schwerer. Aber dieses Angebot ohne Werte, fast ohne Werte, weil dann hat man irgendwie und das haben wir sehr gut gemerkt auch bei uns auch mit unserer Arbeit mit den Jugendlichen. Es gab sozusagen also dieses System den sowjetischen Werten in denen also sozusagen die Menschen aufgewachsen sind. Ja, sie waren unterschiedlicher Art, aber wir sind sowjetische Menschen. Das ist eine Gemeinschaft. Wir haben den in dem wir haben also den Hitler besiegt. Also zusammen als sozusagen diese Einheit von sowjetischen Menschen und ähm, äh, wir sind gegen den krieg auf keinen fall ja man will äh, auf keinen fall einen krieg der mensch soll gut sein äh, die reichen sind meistens sehr also eigennützig und egoistisch und es ist schickt sich nicht übrigens, sich zu bereichern ja also eigentlich ähm, ähm, auch, äh, wie soll man sagen, das birgt in sich große moralische Gefahren. So sind die Menschen irgendwie durch verschiedene, durch verschiedene auch Filme und Kunst erzogen worden. Plötzlich ist das alles äh, absolut auseinandergefallen. Und es hieß, und ich musste ja manchmal sogar lachen, also später ist mir dieser Lachen vergangen, aber also sozusagen, wenn man im Fernsehen immer wieder, also dieses neue Reichtum und dieses Konsumieren als das Hauptsächlich, als das Ersatz für alles, und, und auch diese sozusagen, diese Parolen, also je, jetzt muss die Marktwirtschaft hin und alles andere sei dahinter gestellt, also die Macht, die Markt wird das schon regeln. Das hat nicht funktioniert, das hat Jens absolut richtig beschrieben, sondern der hat dann eigentlich. Äh, noch zu dieser Atomisierung der Gesellschaft beigetragen. Zudem, dass man in diesem engen Familienkreis, Gewalt der 90er Jahre, führte dazu, dass man ein Misstrauen gegen, gegenüber fast allen hatten. Das zeigen ja die Umfragen, die späteren Umfragen von Levada Zentrum ganz. Also Gewalt, Misstrauen, nur ein, ein, ein Vertrauen nur in einem ganz, ganz engen Kreis. Das hat alles mh, sozusagen, das war Nährboden, war da. Und da kam natürlich auch wie oft also sozusagen also dieser schreckliche Irrwitz der Geschichte plötzlich kam wie Teufel aus der Tabakdose eine Figur die eine Figur, die angeblich Ordnung, äh, verständlich war, irgendwie, ähm, äh, wie soll man sagen, also Stabilität versprochen hat, ohne irgendwelche, äh, diese Freiheit, die eigentlich zu nichts gebracht hat. Und was hat er eigentlich, was, was, sind ja diese, was, was sind das ja überhaupt für die Wahlen? Weil die Wahlen, die Wahlgeschichte, ist auch in den 19er Jahren missbraucht worden. Also, die, also aus diesem ganzen Zusammenhang kamen auch diese Gefühle hoch, auf denen man, auf denen man gespielt hat. Man hat Angebot dann gemacht, Stabilität und nationale Stolz. Und das war, und das war sozusagen der Anfang. Und das konnte man sehr früh nachvollziehen schon beim Anfang der Putin-Zeit. Aber ich wollte Ihnen noch etwas sagen: Die Zersetzung war nicht nur innere. Sie kam nach außen. Und, äh, und sozusagen auch dieser, dieser Versprechen von Stabilität ohne Werte, äh, dieser diese sozusagen marktwirtschaftliche angebliche Zynismus oder Zynismus der Bereicherung, der, war der äh, ging über die Grenzen rüber. Der ging über die Grenzen rüber und zerstörte auch dieses, diese Vorstellung von dem gemeinsamen Haus überhaupt in Europa, indem man dem Putin zuspielte. Also in diesem Zynismus, in dieser Bereicherungsgeschichte, in diesen Bestechungsgeschichten und weggeschaut hat. Und dann waren nur die Floskel. Menschenrechte hin und her, natürlich schlecht, dass man sie verletzt und so, aber in Wirklichkeit, Russland ist stabil, also das kann man, also sind ja vertrauensvolle Partner und so weiter und so fort. Und dieser Zynismus. Hat uns und diese Anpassungs- und Bestechungsgeschichte auch im Westen, die hat uns dazu gebracht, dass dieses, dass dieses europäische Haus eigentlich zu einem äh, zu einem Trümmerhaufen geworden ist. Ja, danke, Irina. Und die große Erzählung, die eingesetzt hat oder der große Kit äh, Putins ist natürlich die Erzählung von der Abida, die große Kränkung. Ähm, und an der Stelle ähm, will ich ähm, zwei Stückchen kurz vorlesen aus Jens Buch, das im Übrigen leider heute Abend hier nicht käuflich zu erwerben ist, da hat es eine technische Panne gegeben, aber da hinten liegen ähm, Informationszettel aus und auch einen Zettel mit QR-Code, da kann also äh, Man kann die, es perfekt bestellen. Man kann es direkt bestellen bei der Edition Körber, ähm, auch für die, die uns im Livestream zuschauen, also hier keine Schleichwerbung, sondern direkte Werbung Edition Körber. Äh, gibt es dieses Buch zu bestellen und da hinten äh, die technisch Fortschrittlichen können sich den QR-Code äh, scannen und dann direkt kommen Sie auf diese Seite. Ähm, die große ähm, Kränkung, ähm, beschreibst du so, die größte Kränkung, die, die Russland dem dominanten Diskurs zufolge in den vergangenen Jahrzehnten zugefügt wurde, war das Ende des letzten russischen Imperiums der Sowjetunion selbstverständlich durch den Westen herbeigeführt. Sie ist gewissermaßen das Muster aller Kränkungen, eine wahrhaft narzisstische, die jedes Mittel rechtfertigt. Putin bezeichnet das Ende der Sowjetunion deshalb auch als das größte, die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Der Untergang des Imperiums erscheint nun nicht mehr als politische Niederlage einer Idee oder einer Gruppe oder als Folge politischen und wirtschaftlichen Missmanagements, sondern als Demütigung des ganzen Landes durch den Westen. Und äh, ein paar, paar Seiten vorher beschreibst du die ähm, politische Elite des Landes. Ähm, so vorsichtig man mit der Psychologisierung ganzer Gesellschaften sein sollte, kann man das heutige Russland durchaus als ein Land mit einer zutiefst gekränkten politischen Elite ansehen. Eine Kränkung die Politik und Propaganda in den vergangenen Jahren erfolgreich auf die Mehrheit der Menschen im Land zu übertragen vermocht haben. Das funktioniert, ja. Und das ähm, wird jetzt in den letzten zwei Monaten inflationär. Ja, damit begründet ja Putin äh, inzwischen äh, den Krieg. Äh, der Krieg ist ja nicht mehr das, was am Anfang war, eine Spezialoperation zur was auch immer das sein mag, die Nazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine, sondern der Krieg ist inzwischen mutiert zu einem existenziellen Krieg um das Überleben Russlands gegen den Westen, gegen die NATO, gegen die USA letztendlich, weil so richtig wird werden die Europäer dann nicht ernst genommen, weil sie eben keine Atomwaffen haben und auch keine, keine so große Armee. Und das ist etwas, was... Wo, wo Putin tatsächlich, äh, weil Putin ist, ist, ist ja kein Zufälliger, ist nicht, nicht, nicht de, der zufällige Aus, Ausführer sozusagen dieser Sache, sondern Putin ist in vielen Dingen Fleisch vom Fleische äh, der Menschen in Russland. Er, auf, auf eine gewisse Art und Weise, wie so korrespondierende Röhren äh, macht er setzt er das in Politik um, was als Sentiment bei vielen Menschen, manchmal auch nur als Gefühl, eben auch als Kränkung bei vielen Menschen da ist. Wir haben vorhin ja schon mal von diesem Minderwertigkeitsgefühl äh, gegenüber dem Westen, dem, dem fortschrittlichen, dem techni technisch fortschrittlichen, dem kulturelleren ja, sozusagen, äh, Westen geredet. Das, das äh, äh, dreht Putin so, so, sozusagen um äh, dabei. Und, äh, und gleichzeitig funktioniert diese, diese, diese Kränkung, die der Westen, Russland, beides immer in Anführungsstrichen, äh, zugefügt hat, als Entschuldigung. Weil man ja gekränkt worden ist, hat man alles Recht, etwas gegen diese Kränkung zu tun. Ist das, was man macht, schon allein durch diese Kränkung richtig? richtig? Das, äh, das, das kennt jeder aus einem, aus einem, aus einem persönlichen Streit mit auch, auch äh, äh, geliebten oder, oder gemochten Personen. Ja, in, in, wenn du gekränkt bist, wird es grenzenlos. Äh, Kränkung erzeugt Entgrenzung. Äh, und äh, das, macht, das macht diese, diese Geschichte dann äh, so gefährlich. Äh, weil es eben, äh, weil, weil ein, ein, ein rationales, ein Zurücktreten und sich das Ganze nochmal anzuschauen und, und zu sagen, naja, vielleicht hat der andere, haben die anderen ja auch ein bisschen recht, in diesem Moment nicht mehr, nicht mehr möglich ist. Es wird leider, der ähm, manchmal gibt es bei mir Momente der Unsicherheit, wenn ich Russinnen und Russen treffe, hier, die ich nicht so gut kenne. Ja, wie weit die diese Kränkung sozusagen als Motiv teilen, selbst wenn sie gegen Putin sind. Ja, also wie weit das so einen Moment gibt von, ja, stimmt, man ist schon sehr schlecht mit Russland umgegangen irgendwie. Und es ist ja ein Motiv, was in Deutschland total gut funktioniert. Ja, es gibt ja ganz viele in Deutschland, die sagen, ja, stimmt, wir haben Russland natürlich gekränkt, beleidigt. gekränkt beleidigt. Und Macron sagt, während, während sibir dem Erdboden gleich gemacht wird, sagt, oh, wir dürfen die Russen nicht demütigen. Also ja. was, was ist da los? Also ich muss sagen, wenn ich mit meinen Kindern, die mittlerweile schon groß sind, irgendwann mal, als sie klein waren, mal erlebt habe, dass sie ständig beleidigt waren, da haben viele so eine Phase, habe ich immer gesagt, nicht ich habe dich beleidigt, du bist jetzt gekränkt. Ich habe dich nicht gekränkt, das ist deine Entscheidung, ob du gekränkt bist. Und das ist eine sehr bequeme Situation, zu sagen, ich bin gekränkt, jetzt schuldet er mir alle was, überlegt euch, was er jetzt macht, ich bin gekränkt, ich sitze hier in der Ecke. Apropos, ich finde, dass da eine Verbindung ist zwischen den Kapitel Gopniki, Siloviki ungekränkt, also Abide. Weil, ähm, also erstens gibt es da überhaupt keine Grenze in Russland. Also ich weiß, die Bücher wurden ja noch nicht gelesen, also das Buch wurde noch nicht gelesen. Und deswegen müssen wir ein bisschen ausführen, was Gopniki sind. Ich werde jetzt nicht dein Buch zitieren können. Gopniki, ähm, willst du ganz kurz... Oder ich. <lacht> naja, Gobniki ist, ist ein Ausdruck für so ein, äh, eine Schicht von Menschen, das würde man hier, würde man wahrscheinlich prekariat sagen. Leute äh, mit einer ähm, äh, die, die sich äh, äh, aus der Unterschicht äh, äh, rekrutieren. Meistens, meistens, meistens aus der rekrutieren und in, den, in deren gesellschaftlichen oder in deren Vorstellungen von, von Gesellschaft und Gemeinschaft das im Wesentlichen das Recht des Stärkeren gilt. Also mir wurde mal gesagt von einer Person, die nicht so aufgepasst hat, was sie sagt, das ist eine Mischung aus ASO und POLL. Ja, das, das, das, das also passiert sozusagen. Es gibt so, und, so ähm, Entschuldigung. Der, der der Ausdruck ist, woher der Ausdruck kommt, ist nicht so ganz klar. Es gibt zwei große Versionen. Die eine ist, äh, dass es, äh, es gibt einen Ausdruck in der Verbrechersprache der Russischen, der heißt Gobstop. Das ist ein äh, unbewaffneter Raubüberfall. Das heißt, der da tritt jemand gegenüber und sagt so, jetzt gib mal dein ne, gib mal dein, dein Portemonnaie her. Und äh, da gibt es in dieser Situation im Grunde das Schlimmste, was man machen kann, ist sofort das Portemonnaie herzugeben. Weil dann hat man sämtlichen Respekt dieses Gopniks verloren und dann geht es weiter. Und darauf will ich hinaus. Sobald man bei einem Gopnik nachgibt, hat man verloren. Und das ist der Fehler, der jetzt äh, seit ewig äh, Putin gegenüber gemacht wird, von, also von Europa aus. Apropos Gopnik, da gibt es auch... <lacht> da gibt es auch, ähm, also sprachliche Ebene, da gibt es ähm, alles Mögliche. Also sie Verschmelzen mit Silowiki und Silowiki sind die Sicherheitsstrukturen, die in Russland das Sagen haben. Mittlerweile hast du diese Grenzen nicht mehr. Das ist wirklich so, dass ähm, wurde Vsakonia oder Nicht-Vsakonia, also eben äh, Gefangenenkultur, äh, Silowiki, also Sicherheitsstrukturen, Gopniki, die zusammen, die bilden das, was dieses Land regiert. Und das mhm. ist mein Land. An der das Stelle, das lese ich gerade kurz vor, weil ja. das so gut passt, äh, aus dem Kapitel Gopniki, der russische Soziologe Sergei Medvedev ähm, vermutet sogar, die gesamte russische Außenpolitik basiere auf dieser Gopnik-Strategie. Erst einmal allen Angst einjagen und das dann ausnutzen. Der bekannteste russische Karikaturist Sergei Jolkin zeichnete die russische Diplomatie entsprechend einmal als im Kreis hockende, Sonnenblumenkerne, Sonnenblumenkerne kauender Gopniki. Eben deshalb ist es so wichtig, auf russische Zumutungen zumindest mit einem klaren Halt so nicht zu reagieren und nicht sofort gemeinsame Interessen zu betonen oder nach Kompromissen zu suchen, wie das in Deutschland viele machen. Und wenn ich auf... Wenn ich, und Wenn ich jetzt zurück zur Sprache gehe, es ist es so, dass ich sehr, Ich bin Linguistin und äh, auch wenn ich nicht als Linguistin arbeite, ich beobachte diese Entwicklung, diese Sprache, die in der Politik, in den Massenmedien, in SMI, wie auch ein Kapitel heißt, äh, gesprochen wird. Die Intonation im Radio oder im Fernsehen, auch wenn ich, im Fernsehen, auch wenn ich russisches Fernsehen zugegebenerweise nicht gucke, aber ab und zu kommt man auch im Netz mal auf Stückchen. Die Intonation ist wie bei Gopniks. Das kann ich nicht nachmachen. Nun im Also allein Gopstop hast du schon vollkommen falsch ausgesprochen, weil das muss irgendwie Gopstop heißen. Ich kann es nicht so gut, aber. Und auch, ich egal hoffe, was, ja, dass ich kein Gopnik bin. Also, <lacht> ja, ja, aber das Problem ist, dass es schon auf dem Staatsniveau gesprochen wird. Das hat man auch bei Lavrov mittlerweile, also auch bei dem Botschafter in Schweden gab es da schon solche Ausrutscher. Und wenn man die Intonation allein hört, dann versteht man, dass man da nicht mit dieser Sprache und nicht mit dieser Herangehensweise, die üblich ist im Westen, äh, überhaupt nichts erreicht entweder die Sprache sprechen oder auf jeden Fall irgendeine andere Sprache, aber Sprache der Sicherheit und Kraft. Das ist das, was verstanden wird. Mhm. Reda, ihr habt mit Gopniki eigene Erfahrungen gemacht bei Memorial in den letzten Jahren, besonders häufig. Ähm, Farbangriffe, äh, stinkende Flüssigkeiten und Memorial ist auch mal gestürmt worden. Ich weiß nicht, ob einmal oder mehrfach. Ähm, war das Gopniki? erste Frage, und was war... E eure Erfahrungen damit? Äh, naja, äh, gut, es gibt, ein, äh, es gibt dazu mehrere Begriffe. Also, Gopnik ist äh, das eine, also, aber äh, ich glaube, man muss nicht unbedingt sozusagen das als etwas äh, Homogenes bezeichnen und so. Es ist ja äh, eigentlich, äh, äh, würde ich sagen, kompl äh, komplizierter. Äh, aber ähm, und übrigens äh, momentan wird das Wort immer weniger gebraucht, weil es ist viel schlimmer als das. Ähm, wenigstens ein Teil, ein Teil Orki werden zum Or Beispiel die genannt oder. Also Orks. Also, ja Orks. Ja noch schlimmer. Orks Orks aus, aus aus den aus, den, aus, den, aus Herr den der Star. Herr der Ringe, aus den, Herr aus der der der Ringe Trilogie. die Trilogie. Nee. Aber das mit den, mit den Orks natürlich, das fällt ich für gefährlich, weil da diese Entmenschlichung drin ist, die, ja, man ja. Eigentlich, die eigentlich von ja, der anderen Seite ja. kommt. Ja aber, ja, aber die andere Seite wird das, die eine Seite wird gebraucht das auch, um sich sozusagen abzugrenzen davon. Das war, also meine Meinung nach wie vor ist, dass es eine... Wie soll man sagen, dass es eine Konstellation ist von ähm, äh, verschiedenen Faktoren, die nicht unbedingt so funktionieren könnten. Also das ist Putin, wie du sagst, also das ist äh, äh, man kann es nicht sagen, dass das also sozusagen dass eine erwünschte Figur war. Nein, also von einem Teil vielleicht. Also es wurde da, vieles da reingedacht und reingepfercht, also in, sozusagen in, in, in diese Figur. Und ähm, er wurde so aufgebaut, würde ich sagen, Ja und sich sozusagen dann mehr, mehr, mehr und mehr entwickelt, weil die Macht ja eine unein, unein, war, äh, was in Russland eigentlich oft der Fall ist, wenn die Macht uneingeschränkt ist und dass man Jahrzehnte regiert dann, also verwandelt das sich in etwas. Also er verwandelt sich in etwas, also schon zuletzt so etwas Schreckliches, was wir, was wir heute erleben. Ähm, ähm, es ist, ähm, wie soll ich sagen, ähm, es ähm, war äh, der Widerstand in der Gesellschaft war äh, all diese Jahre präsent und ähm, in einem kleineren Ausmaß dann in den größeren in den größeren Wellen und äh, wie gesagt aus mehreren Faktoren wurde es äh, also sozusagen jedes Mal niedergemetzelt äh, vor allem mit Gewalt weil was was passieren konnte dass es sozusagen ein äh, ein Gewaltmechanismus entstanden ist indem man keine demokratischen Institutionen halt äh, also aufgebaut hat, indem Justiz nicht funktionierte, indem ähm, ja die Wahlen zu einer Attrappe geworden sind. Also, wurde das also konnte man konnte man also sozusagen dieses gewalt also dieses sozusagen gewaltsystem aufbauen mit ganz schrecklichen ängsten mit folterungen also mit und das und das erzeugte natürlich auch das ergebnis dass ein teil von den menschen also weggegangen sind vor allem aus der russischen provinz das muss man ja sagen dass in der russischen provinz noch weniger und das noch viel früher früher oft also sozusagen diese Gewaltmechanismen äh, dazu geführt haben, dass die Menschen dort nicht überleben konnten und dass dort die Strukturen zerschlagen worden sind von der Zivilgesellschaft, weil es dort viel schwieriger, weil die Menschen mit Morden und mit äh, verschiedenen Sachen. Man kann ja sagen, es ist ja beides, natürlich ein Teil. Und es gibt ja so Phasen in der Geschichte. Das brauche ich ja den Deutschen nicht zu erklären. Wo eigentlich die schlimmsten Gefühle auch die Menschen äh, von einer ganz besonderen Sorte nach oben geholt werden. Und man kann von der Elite in diesem Sinne gar nicht in Russland sprechen. Es ist ein Begriff für etwas anderes. Die Menschen, die sozusagen jetzt wenn sie etwas überhaupt zu sagen haben, wenn sie in, an irgendwelchen Machtstrukturen beteiligt sind, bedeutet, bedeutet das auf gar keine Weise, dass sie irgendwelche Entscheidungs auf irgendeine Weise entscheidungsfähig sind. Nein, also das ist, das hat sich, das Macht hat sich so um äh, so vertikalisiert, also dass das, das, das äh, es man kann über die Eliten schon gar nicht mehr reden. Das ist sozusagen die Strukturen, die völlig also von dieser Vertikale abhängig sind. Und wie, äh, und alles andere wird man mit Gewalt, also mit Gewalt, Drohung, Angst natürlich, also zusammen zusammengehalten und mit ganz also mit mit den Repressionen. Also das ist äh, sozusagen äh, das ist ja die heutige, das ist ja die heutige Geschichte und daraus da, daraus erzeugt vieles was was natürlich äh, was passiert. Ich glaube äh, ähm, Wirklich nicht, dass das wie, Jens, wie, dass das auf die Dauer so existieren kann. Vielleicht sind das unsere idealistische, idealistische Vorstellungen, dass das Böse, so reine Böse, das wir jetzt erleben, spricht man sozusagen von den moralisch, sogar kirchlichen Vorstellungen. Weil das ist oft selten in der Geschichte, dass man das Böse in so einer reiner Form erlebt. Also was wir eigentlich schon nicht mehr durch Jahrzehnte nicht gut, es gab natürlich Kriege und es gab Unrecht und so, aber dass wir so nah und so nah, also dass das alles erleben, ist, glaube ich, für uns alles, irgendetwas Unvorstellbares. Dadurch sind wir ja auch so, äh, äh, weil also die Frage ist, wie geht es wie geht weiter eigentlich, also sozusagen mit diesem, also mit diesem, also mit diesen Bösen. Ich glaube nicht, dass das auf die Dauer möglich ist. Ich weiß nur nicht, wie das ich glaube, und das ist, dass der Preis dafür, ich, ich glaube, für Russland gibt, gibt es keine in der Zukunft, ich glaube, kein, kein, einen, kein, keinen anderen Weg, sonst geht alles zugrunde. Aber der Preis wird noch viel, viel höher sein, als das in den 90er Jahren war. Das ist, das ist ganz, ganz klar. Ich weiß nicht, wie der aussehen wird. Aber ich glaube, das waren die letzten Worte, die wir gehört haben, von einem wunderbaren Menschen und Soziologen, Boris Dubin. Und der ist mh, mh, eigentlich an den Ereignissen äh, 2014 gestorben, an Herzinfarkt. Also im Juli 2014. Und er war vor einer Woche damals in, in, in, in Memorial zu einer... Und wir waren alle auch damals schon also eigentlich äh, zerschmettert also von diesen Ereignissen. Und er hat das auch gesagt und auch vorausgesagt, was kommt. Und er hat ja gesagt, und seine letzten Worte waren, also der Preis, der Preis wird sehr hoch sein. Und also das, wir müssen aber wahrscheinlich darüber nachdenken, wie, der, wie das alles sozusagen sein könnte. Auch wenn da ein bisschen die Worte im Hals stecken bleiben nach dem, was du sagst, möchte ich gleich Ihnen die Möglichkeit geben zu einigen Fragen und Anmerkungen, aber vorher noch ein Kommentar dazu von Jens. Ja, nochmal zu den den Gopniki. Irina hat natürlich recht, das ist mehr ein Phänomen, das ist ein Phänomen, an dem ich versuche ein bisschen was klar zu machen, so ein bisschen Denkstrukturen. Denk- und Handelsstrukturen klar zu machen. Ja. Natürlich stehen dahinter dann, dass das, was jetzt passiert, das, was wir jetzt passiert sehen, äh, längerfristige Entwicklungen und auch Strukturen, die nicht nur einfach sozusagen darin äh, bestehen, dass sich Leute bestimmte Verhaltensweisen äh, oder aus, aus bestimmten... Äh ah, äh, äh Entschuldige, es gab vom Livada, äh, vom alten Levada, der ja. der Begründer sozusagen der ganzen... Er sagte damals, also in seinem Buch über den sowjetischen Menschen, also ja. das sozusagen Zusammenfassung er hat gesagt, was was, was passiert ist, Das ist die Lumpenisierung der Gesellschaft. Ja, ja, ja. Das kommt, was ja passiert und das auch. ist ganz und Lumpenisierung. Also und das bedeutet nicht, dass sozusagen die Armen, die Armen der Ärmsten sozusagen, sondern Lumpen bedeutet etwas ganz anderes. Und ja. das ist eigentlich Gopnik, nur breiter gefallen. Noch mal, breiter gefallen. Aber es gibt eben. Ähm, ich meine, an einem Beispiel will ich noch mal äh, sozusagen die die ja, die Dialektik, muss, würde ich fast, fast schon sagen, von politischen Entwicklungen deutlich machen. Äh, Irina hat vorhin gesagt, äh, der Wendepunkt sei der Tschetschenienkrieg gewesen, der erste Tschetschenienkrieg, der ist im Dezember 1994 angefangen. Ich würde würd den Endpunkt äh, noch ein bisschen weiter vorziehen. Äh, des, äh, der, der, der, der Kipppunkt war der, äh, Sep September, Oktober äh, 1993, die Beschießung des Weißen Hauses. Davor gab es für anderthalb Jahre zwei äh, Institutionen in Russland, die wirklich demokratisch legitimiert waren. Beide aus den bis heute freisten und wahrscheinlich fairsten Wahlen hervorgegangen, die es in Russland jemals gegeben hat, und zwar sowohl der oberste Sowjet als auch Präsident Jelzin. Beide sind mit großer Mehrheit gewählt worden, beide frei gewählt worden. Diese beiden Institutionen haben es nicht geschafft, sich darüber zu verständigen, wie die Macht in Russland zu teilen ist. Und dahinter steht natürlich eine historisch gewachsene Verständigung, Verständnis, ein historisch äh, gewachsenes Verständnis davon und eine historische Erfahrung davon, dass derjenige, der die Macht hat, alle anderen ausschaltet. Mhm. Sozusagen: The winner takes it all. Mhm. Und, äh, das ist einer der Gründe gewesen, aus meiner Sicht, dass keiner einen Kompromiss eingegangen ist, weil sie einen Kompromiss als sozusagen das, eigene, als das mögliche eigene Ende wahrgenommen haben. Gewonnen hat derjenige, der die Macht über die Gewehrläufe hatte, nämlich Jelzin. Er hat das Weiße Haus beschießen lassen. Und das Ergebnis ist eine, eine Verfassung gewesen, die alle Macht in den Händen des Präsidenten konzentriert hat und diese Macht, diese Struktur hat Putin übernommen und gnadenlos ausgenutzt. Und zwar, und das ist die zweite Bemerkung, er hat es gemacht mit einer Methode, die wir jetzt wieder sehen. Sie ist, er hat jedes Mal wiederholt. Er hat hart zugeschlagen, dann gab es Gegenwehr, dann gab es Kritik, dann gab es Verhandlungen, dann gab es Teilrückzüge, aber es war vorher, er hat nachher mehr Macht gehabt und die anderen haben weniger Macht gehabt. Er hat nachher mehr Vollmachten gehabt, die, die Freiheiten aller anderen waren, waren geringer. Und das ist jedes Mal wieder passiert. Jede einzelne Krise, ob selbst hervorgerufen oder irgendwo anders entstanden, ist so genutzt worden. Und das ist genau das Gleiche, was jetzt auch wieder mit der Ukraine passiert. Es ist 2014 passiert ja, und dann waren alle froh, dass man den Krieg gestoppt hat. Und äh, die Hoffnung, jetzt könnte man das machen, jetzt schlägt er wieder zu. Und ich bin fast sicher – und es ist sehr sehr tragisch – es wird wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, mhm. dass es wieder einen Kompromiss gibt und diesmal werden es nicht 7 Prozent äh, des ukrainischen Territoriums sein, sondern 20 oder 25 Prozent und danach werden wieder alle ausatmen. Und, und äh, der nächste Schlag wird bestimmt kommen. Das ist sozusagen, das ist die Struktur, die dann aber auch, die, die ich mit, versucht habe, auch mit, diesem gopnik, äh, mit dieser gopnik analogie ein bisschen äh, begreif einfacher begreifbar zu machen. Danke, Jens. Gibt es ähm, bei Ihnen Fragen und ähm, Kommentare zu dem, was wir hier besprechen? Bitte schön, wir haben irgendwo ein, ja, da ein Saalmikrofon, das brauchen wir auch. Sagen Sie ganz kurz, wir kennen uns, aber kurz für die anderen, wer Sie sind. Ich heiße Julia Erner, der, der AfV. Ich habe eine Frage an alle drei geladene Gäste im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Und zwar, ich weiß aus sehr vielen Gesprächen, dass es in Russland sehr viele Menschen gibt. Manche sind also russische Staatsbürger, die ausgereist sind. Andere sind im Land geblieben und nicht unbedingt gesellschaftlich aktiv gewesen oder auch solche, die gewesen sind, viele Menschen, die sich engagieren und versuchen etwas gegen diesen Krieg zu machen, das was sie können, humanitäre Hilfe, Hilfe bei denjenigen ukrainischen Staatsbürgern, die in Russland gelandet sind, durch Flucht oder Displacement, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Uh, und es gibt uh, in der Ukraine uh, natürlich sehr stark solche Stimmen, uh, dass, uh, uh, also über, über die Schuld uh, der, der russischen Gesellschaft, der Russen uh, und uh, über diese kollektive Schuld, kollektive Verantwortung. Uh, mich würde die Einschätzung von allen drei Gästen dazu interessieren: wer ist schuld an diesem Krieg? Was da. Was Was <lacht> denkt vielleicht. Was denkt man äh, in ihren Kreisen, was denken russische äh, Staatsbürger, äh, wer ist schuld, äh, wie, wie sie sich selbst und eigene Verantwortung wahrnehmen und äh, wie man äh, äh, diese Dialogprozesse, die hoffentlich äh, nach dem Sieg der Ukraine in diesem Krieg mit der Unterstützung äh, der Welt äh, früher oder später beginnen, äh, wie kann man, äh, was kann man jetzt schon machen, äh, um in, in diese Richtung zu arbeiten. Danke. Gibt es neben dieser leichten Frage noch <lacht> andere Wortmeldungen hier, bitte? Guten Tag, ich heiße Tatjana Fiesseva, ich bin freiberufliche Journalistin, ich bin in Moskau geboren. Ich weiß nicht, ob meine Frage auch eine leichtere Frage ist, aber ich habe auch eine kleine Bemerkung. Ähm, und eine Frage tatsächlich. Ähm, es wurde hier sehr viel über das Wort Gopniki äh, gesprochen. Ähm, ich glaube, das, was Sie ähm, äh, versuchen, mit diesem Wort zu beschreiben, ist eher eine Mischung, und das ist tatsächlich viel äh, komplizierter, als Frau Scherbakova gesagt hat, das ist eher eine Mischung aus diesen alten äh, Mustern äh, des Verhaltens von den Geheimdienstlern, äh, äh, gemischt, äh, die eigentlich jetzt an der Macht sitzen in Russland, äh, gemischt mit äh, salopp äh, äh, bezeichnet Banditismus, äh, was jetzt dort tatsächlich passiert, weil Gopniki ist tatsächlich viel eine viel einfachere oder äh, harmlose Bezeichnung von dem. Und dann habe ich noch eine Frage: äh, Sie haben auch gesagt, Putin ist äh, Fleisch vom Fleischen äh, der Menschen in Russland. Ähm, was äh, ich, äh, ich ich glaube, das äh, stimmt und ähm, meine Frage, ähm, diese Gopniki, wie Sie sie nennen, äh, das ist nicht nur eine Frage an Herrn Sieger, sondern an alle drei Gäste, äh, diese Gopniki ähm, äh, oder diese 81 Prozent äh, der Menschen, die nach der Umfrage von Levada zum Beispiel ähm, die Ereignisse jetzt unterstützen oder die Tätigkeiten oder die Taten der russischen Armee, äh, wo waren sie früher, äh, als das Glasnost und Perestroika äh, herrschten wo waren sie? Haben sie sich versteckt oder haben sie sich irgendwie umgewandelt? Und was äh, wird dann aus denen äh, kommen, passieren, nachdem, wenn wir das hypothetisch vorstellen, äh, Putin nicht mehr an der Macht ist, sondern, keine Ahnung, Petrov? So, das wäre meine Frage. Mhm, vielen Dank. Und noch die dritte ähm, Frage, bitteschön. Schreibt jemand mit? Wir vergessen die Fragen dann. Nee, ich kann sie mir merken. und ich. Sage, ich <lacht> Die Evangelika. Äh, meine Frage richtet auch an alle drei äh, Gäste und zwar: äh, Ich möchte gerne ein Statement äh, von Ihnen hören zu folgende Situation. Viele deutsche wissenschaftliche, äh, kulturelle und soziale Einrichtungen äh, haben mit Russland äh, Projekte und Beziehungen abgebrochen und ähm, äh, viele sagen wir, deutsche Kollegen von russischen Kollegen und Freunden distanziert? Waren die falsche Freunde? Das ist meine Frage. Und äh, zweite Frage auch, ähm, äh, vielleicht äh, richtet an Irina. Ähm, ich, bin zum Beispiel, ich bezeichne mich wie äh, ein Kind von Sowjetunion, wo Mama ist Russin, Papa ist Ukraine und, ähm, Momentan habe ich äh, auch ein äh, paar Geschichten gehört, dass äh, sehr viele Dramas, also persönliche Dramas äh, in Familie, vielleicht können Sie das ganz kurz erläutern, wie das jetzt momentan in solche Situation Russland sich befindet. Danke. Ja, vielen Dank. Äh, wir können dann noch eine kurze zweite Runde machen für die, die ich jetzt nicht ähm, dran nehme. Ich denke, die Fragen haben alle drei miteinander was zu tun, weil sie zielen auf die Art gesellschaftlicher Verantwortung, Schuld, Mitverantwortung für das, was jetzt passiert. Ich glaube, es geht nicht darum, wer ist schuld im Sinne von Ukraine oder Russland. Ich glaube, das ist nicht die Debatte, sondern wer ist, wer ist dafür schuld, dass Russland diesen Angriffskrieg führt. Und wie ist es da mit der mit Verantwortung, wie weit muss Russland als Gesellschaft in Haftung genommen werden, bis dahin, dass man mit russischen Partnern, Institutionen die Beziehung abbricht, weil das jetzt nicht mehr geht in dieser Situation. Ich glaube, das ist so eine, ähm, der verbindende Rahmen ähm, aus diesen drei Fragen. Auch was ist mit den ähm, 81 Prozent, die jetzt den Umfragen zufolge ähm, die ganze Sache unterstützen? Wo waren die früher und wo werden die morgen sein? Wer möchte beginnen? Jens, du bist der Starke. Ich möchte nicht, ich muss. Also erstmal ist natürlich die politische Führung und Präsident Putin schuld und hat die Verantwortung. Die haben den, den, den Beschluss getroffen und die haben, sie schicken die Armee, sie befehlen den Soldaten dort zu töten. Das ist, glaube ich, ganz eindeutig. Und dann gibt es immer und selbst in solch einer Situation äh, abgestufte Verantwortung von den der Menschen, die in dem Land, in diesem Sozium mit Ihnen zusammenleben. Ich äh, verweise in, bei solchen Fragen. Ich habe äh, vor einiger Zeit mal einen, einen, einen Podcast genau zu dieser Frage äh, mit äh, Luda Tagayeva gemacht, das ist eine russische Journalistin. Ähm, äh, da ging es genau um diese Frage um, um, um die Schuld. Ich verweise da immer gerne auf Karl Jaspers ein deutscher Philosoph, der 1947 ein ganz kleines Bändchen, das sind 70 Seiten, geschrieben hat, heißt die Schuldfrage und sich mit dieser Frage in Bezug auf das nationalsozialistische Deutschland beschäftigt hat. Wer hat Schuld? Und er hat damals vier Kategorien, vier unterschiedliche Schuldkategorien definiert. Das erste ist eben die direkte Straf, auch strafrechtliche Schuld, also auch Leute, die dann eben Kriegsverbrechen oder Verbrechen machen, sind die, die Befehle gegeben haben und die, die abgedrückt haben. Die haben natürlich erstmal Schuld. Dann haben auch alle diejenigen Schuld, die das Ganze politisch unterstützen, meinetwegen auch öffentlich, propagandistisch, wie auch immer. Die dritte Kategorie sind diejenigen, die es passiv unterstützen, die nichts dagegen tun, die es vielleicht auch gut heißen, aber nichts aktiv dagegen tun. Und dann gibt es auch noch eine vierte Schuld, die nannte er, Karl Jaspers damals, die metaphysische Schuld. All diejenigen Leute, die zwar dagegen sind, sich aber trotzdem diesem Sozium angehörig fühlen. Da, da hat er sich selbst zum Beispiel auch im Nationalsozialismus mit einbezogen. Also er war dagegen, er hat auch durchaus was aktiv etwas gemacht, aber äh, er war eben Deutscher oder er fühlte sich als Deutscher und war auch weiter, weiter, weiter Deutscher. Das ist natürlich jetzt erstmal eine sehr philosophische Frage, und, äh, aber ähm, ich glaube, der, der, das, der, die wichtigste Frage ist, keiner hat keine Verantwortung, sondern die gesamte Gesellschaft wird sich damit auseinandersetzen müssen. Äh, und das ist im Übrigen auch äh, bei meiner Diskussion mit Leuten, die Putin zustimmen, immer wieder eine, wieder eine Frage sozusagen, wie man da rauskommt. Wenn man von den 81 Prozent ausgeht, also erstens soziologische Umfragen in, den, in der jetzigen Situation sind, auch wenn sie von Levada gemacht sind und bei aller Hochachtung, die ich habe vor der Arbeit der Kollegin von, von, von Levada, eine zweifelhafte Angelegenheit. Weil was äh, antworten Sie ja, jemandem Fremden, der Sie am Telefon fragt, sind Sie gegen den Krieg, wenn, äh, ja, wenn in, in einer Situation, in der äh, es ein Gesetz gibt, das äh, äh, es, es verhindert, diesen Krieg Krieg zu nennen oder, und ähnliche Geschichten. Also die Leute sind natürlich erstmal vorsichtig. Viele Leute antworten auch eher das, von, von dem sie denken, dass es von ihnen erwartet wird, äh, als das, was sie tatsächlich denken. Äh, und dann ist es so... Das ist noch eine, eine soziologische Frage. Normalerweise ist es so, dass wenn Soziologen Umfragen machen, kriegen sie einen Vorlauf, rücklauf von maximal 5% der Leute, die sie anfragen, sind auch wirklich bereit zu antworten. In Russland liegt das inzwischen beim halben Prozent. Das heißt also, die meisten Leute wollen gar nicht antworten und es ist wahrscheinlich richtig anzunehmen, dass die, die negativ Antworten wollen, noch weniger antworten wollen als die, die, die, die, die positiv antworten wollen. Das ist äh, die eine Seite. Die zweite Seite ist, äh, das ist jetzt eher ein bisschen sozusagen meine, meine eigene Beobachtung, das ist nicht Soziologie, sondern eher anekdotische Evidenz. Ähm, ich kenne in meinem Umfeld, in meinen Verwandten, meine meine Frau ist Russin, auch bei Freunden, die weit entfernt von Politik sind, die eigentlich eher unpolitisch sind. Ich kenne niemanden, der oder die den Krieg gut findet. Alle sagen, der Krieg ist eine Katastrophe. Es ist schlecht, dass Russen und Ukrainer sich gegenseitig umbringen. Oder dass Russen Ukrainer umbringen. Aber... Äh, äh, äh, äh, viele Leute sagen, äh, Putin hat recht, wir hatten keine andere Wahl. Der Westen hat uns angegriffen. Sie wiederholen, wenn Russland jetzt nicht angegriffen hätte, wäre am nächsten Tag, eine Woche später, einen Monat später, hätten die Ukraine uns angegriffen und zwar weil sie so böse Ukrainer sind oder weil die USA sie gegen uns aufgehetzt haben oder weil sie Marionetten der USA sind oder weil sie von den USA manipuliert worden sind oder dem Westen manipuliert worden sind und so weiter und so weiter. Und darin auch in, dieser ganzen, in diesem ganzen Umfeld sehe ich einen wesentlichen Unterschied der zu dem, was 2014 passiert ist. Nach der Krim-Annexion gab es richtig Euphorie in Russland. Und die Zustimmung von 80 oder vielleicht sogar mehr Prozent zur Annexion der Krim halte ich für ziemlich wahrscheinlich, dass das tatsächlich so war. Das ist im Moment überhaupt nicht so. Es gibt keine Euphorie, es gibt äh, die, eine allgemeine, fast schon Endzeitstimmung. Äh, äh, es gibt die... Ich habe das vorhin schon gesagt, die, die Überzeugung einer, eines, einer Zeitenwende, wie, wie, wie Scholz das gesagt hat. Und es gibt auch, zumindest auf der rationalen Ebene, die Überzeugung, dass es nachher allen schlechter gehen wird als vorher. Nur, dass diejenigen, die eher Putin zustimmen, glauben, dass es dem Westen noch schlechter, schlechter gehen wird und den Ukrainern als ihnen. Dass Russland also sozusagen letztendlich doch stärker ist. Jedenfalls ist die Hoffnung relativ groß. Svetlana, wie siehst du das und wie siehst du diese Frage des Abbruchs von Beziehungen mit russischen Partnern? Waren das die falschen Freunde? Also, es ist eine sehr schwierige Frage für mich. Ich bin 1989 zum ersten Mal mit Schüleraustausch nach Deutschland gekommen. Erstmal einen Monat in Zittau und danach einen Monat in Hamburg. Das waren zwei Austausche. Und ich kam zurück aus Hamburg. Also es war nicht nur Hamburg, wir waren auch in München, in Heidelberg und sonst wo. Aber ich kam zurück und war nie wieder die, die ich vorher war. Es hat mich für immer beeinflusst. Und seitdem habe ich, also ich habe auch mit dem deutsch-russischen Austausch, damals 92, auch Kontakt gehabt und mit denen bin ich auch gereist. Und ähm, ich bin überzeugt, ich habe sehr viele Menschen dann auch hier, auch teilweise untergebracht, also habe gesehen, was die Zusammenarbeit bei, gerade bei jungen Menschen ausmacht. Ich finde es enorm wichtig, das fortzusetzen und gleichzeitig verstehe ich, warum diese Entscheidung getroffen worden ist. Das ist ein Widerspruch an sich. Darf ich zurück zu Schuldgefühlen? Weil das ist auch wichtig, und ich wäre, wichtig ist und ich werde oft danach gefragt. Ich würde es wirklich unbedingt trennen. Schuld und Verantwortung sind verschiedene Sachen. Und metaphorische Schuld, ja. ja. Dieses Gefühl haben wir auch, aber nicht kontinuierlich. Und gerade je mehr ich unternehme, je mehr wir alle machen, desto weniger wird dieses Schuldgefühl also präsent sein, das ist so. Aber die Verantwortung, die tragen wir, auch wenn ich schon bald 30 Jahre nicht mehr in Russland lebe. Und äh, das wird keine kurzfristige Geschichte sein, da werden wir Jahrzehnte damit zu tun haben. Und gerade in Deutschland, denke ich mal, brauche ich nicht zu erklären, warum. Familien war noch die. die ja, äh, oder ein paar Worte noch dazu. Also, eigentlich muss ich sagen, dass diese mh, Diskussion über Schuld und Verantwortung, die dann meistens in den sozialen Netzen geführt wird, und so, die ist äh, ja, und äh, indem man äh, Jasper zitiert oder den Brief von Thomas Mann, also aus der Schweiz, äh, dann bringt. Und so, das ist äh, natürlich auch gut so. Aber ich bin ein praktischer Mensch. Und ich habe ein Gefühl, dass oft, also sozusagen dieses Philosophieren, eigentlich ein bisschen eine Entschuldigung ist für die Menschen. Wir sind alle schuldig oder wir tragen alle die Verantwortung. Ähm, es ist unglaublich schwierig, jetzt in Russland irgendetwas dagegen zu tun. Und wenn der Mensch an seinem Ort, in der Schule als Lehrer, im Theater als ähm, ein Schauspieler oder, oder sonst noch, wo überall, sich auch vielleicht in einem ganz kleinen Schritt, also sich irgendwie wehrt, vielleicht auch im Stillen, äh, äh, weil also die Gesetzgebung ist so, dass praktisch, also du, du praktisch für alles sozusagen also bestraft werden kannst. Aber wenn man irgendetwas, also sozusagen, also für, die, für das Menschliche, indem man, ich weiß nicht, auch Flüchtlinge aus der ähm, Ukraine in Russland unterstützt, ihnen Hilfe gewährleistet, ihnen hilft, über die Grenze zu kommen und alles Mögliche, und auch außerhalb Russland natürlich. Alles, was, was ein Mensch jetzt praktisch machen kann, tut, dann ist das die Antwort auf diese Frage. Also eine konkrete und oft jeden Tag. Ja? Also, äh, also wenigstens ich habe dieses Gefühl. Dieses culture Council oder Bruch mit den Kulturen ist auch in meinen Augen eine, würde ich sagen, eine Attrappe oder ein Ersatz für, also vielleicht für diese verzweifelte Gefühle und so. Und eine äh, gebrochen wird mit den staatlichen Institutionen in Wirklichkeit. Und diese staatlichen Institutionen werden von diesem Staat finanziert und dieser Staat also führt diesen Krieg. Also und das ist glaube ich also, und das betrifft Universitäten und so und wenn auch die Studenten, die Studenten auf eigener Basis können weiter also Anträge stellen oder so ist bis dir dahinter gestellt was also die ganzen Visumgeschichten Bürokratie und so die ist auch manchmal fürchterlich und übrigens was Schuld und Verantwortung anbetrifft auch auch ausgeklammert weil das hat man auch mit diesen Fragen muss auch sich der besten auseinandersetzen also mit der Schuld und Verantwortung. das betrifft nicht nur Russland, äh, ehrlich gesagt. Äh, und ähm, äh, und diese ganze, würde ich mal sagen, Diskussion über äh, Ausschaltung der russischen Kultur, imperialen Charakter der russischen Kultur und so, ist auch, glaube ich, äh, erstens also vielleicht von den Ukrainern verständlich, weil äh, man dieses Gefühl hat: Wie kann man, also so eine Kultur, aus so einer Kultur, also so einen Krieg führen, wobei das mit der Kultur überhaupt nicht zusammenstimmt, weil diese Menschen, die den diesen Krieg entfesselt haben, für die spielt diese Kultur überhaupt keine Rolle. Nicht mal die Wissenschaft, nicht mal die Kultur. Und das muss also eigentlich begriffen werden: Kultur ist ihr Feind und alles, was absoluter Feind, also genauso wie sozusagen, weil die große russische Kultur ist eine humanistische und äh, und nicht und nicht die imperiale und ähm, äh, zu dieser Geschichte mit die, dieser dieser Frage also dieser Krieg ist so schrecklich weil es Züge eines Bürgerkrieges hat äh, eine andere eine andere ähm, Formel habe ich nicht weil es also, warum? Weil äh, wir immer mit dem Bürgerkrieg etwas bezeichnet haben, was eigentlich Familien auseinanderreißt, Freunde auseinanderreißt, gegeneinander, gegeneinander stößt. Und das ist eine ganz schreckliche Geschichte. Äh, weil wir ja gesehen haben, seit 2014, wie wirklich also Familien in Brüche gehen. Wie man, also dieses Unverständnis, wie man auf den verschiedenen Seiten der Fronten stellt. Und es ist auch... Wie soll man sagen? Also das ist eine der schlimmsten Folgen moralisch der schlimmsten Folgen dieses Krieges, weil das ist eine Entmenschlichung und Enhumanisierung. Darin äußert sich das alles und natürlich eine ganz starke Traumatisierung. Und daraus zu kommen, also nach diesem Krieg wird das auch ganz schwierig sein. Also weil wir ja wissen, dass diese Kriege eine einen sehr langen, also eine sehr einen eine sehr lange, oft jahrhundertdauernde, äh, äh, das, äh, Folgen. jahrhundertdauernde Folgen haben. Weil es gibt in Russland eine, eine, keine einzige Großfamilie, die nicht irgendwie entweder einen Teil mit ukrainischen Wurzeln hat, wie Sie richtig gesagt haben, oder äh, in der Ukraine geboren oder dort aufgewachsen. Oder, äh, also, das, ist, das sind ja so enge äh, Verflechtungen, dass, wenn man sie auf so eine brutale Weise gegeneinander, also sozusagen, also mit schrecklichen Waffen und, äh, ja, und mit, würde ich mal sagen, das, das ist ganz schön, mit Elementen von Hendozid, das ist ja doch so was von ähm, ähm, dem absoluten Horror. Ja, also das, das haben wir, also ich weiß nicht wann, also wann erlebt. Also weil man spricht ja gemeinsam oft, äh, ich sage ja immer, das ist ja so schrecklich, dass diese zwei Armeen eigentlich dieselbe Sprache sprechen und dass sie die Sprache von den schlimmsten Flüchen weil äh, die man in Deutschland ja gar nicht kennt, also, und das ist ja ein, das ist ja etwas, was natürlich ja. äh, also schreckliche Folgen haben wird. Danke, Irina, wir kommen, wir kommen gleich nochmal, ähm, wir haben, kommen jetzt ähm, zum Ende, ja. aber ich habe noch zwei Meldungen gesehen, einmal von Ihnen. Ganz jetzt kommen auf einmal noch viel mehr Meldungen, die würde ich jetzt gerne, ähm, ich glaube, wir werden alle langsam ein bisschen müde und es gibt die Gelegenheit, ja unten unser Gespräch fortzusetzen, deswegen würde ich noch die Meldung von Ihnen ganz hinten in der ersten, in der letzten Reihe hatten Sie sich vorhin gemeldet und dann habe ich Mascha gesehen und hinter Mascha noch ähm, der äh, Herr mit dem roten Hemd. Wer war das vorhin? Ich glaube, Sie mit dem Bart, hatten Sie sich nicht gemeldet? Ja. Okay. Hi, äh, mein Name ist Mohamed Abu Ich komme aus Syrien und ich wollte fragen, also die Rolle von Russland in Syrien, wenn das anderes, also wenn der West dagegen boten in Syrien, äh, also dagegen waren oder, oder ihm aufzuhalten, äh, auf, aufgehalten haben, wäre das anderes heute in der Ukraine. Also das, die, die Rolle von Putin äh, wäre es anders heute in der Ukraine oder was denkt ihr? Mhm. Danke schön. Ähm, Mascha? Hallo, guten Abend. Ich bin Mascha Sannikova aus dem Zentrum Liberale Moderne und ich habe eine Frage an Jens und Irina. Irina, du hast gesagt, dass wir jetzt dieses imperiales, ja, um russische Kultur, also dass wir für imperiales russische Kultur jetzt nicht anprangern sollen, aber inwieweit das I-Wort, und zwar Imperialismus, uns hilft, das zu verstehen, was mit der russischen Gesellschaft jetzt passiert und was zwischen Russland und Ukraine passiert, weil Jens, du hast gesagt, niemand, einfache Leute, niemand sagt, äh, ist für dieses Krieg. Aber wie viele Leute, in, also unter deinen Gesprächspartner halten Ukraine für eine, ein selbstständiger souveräner Staat, der eigene Geschichte gehen will, ja und für mich ist Argument, dass es viele gemischte Ehen gibt, viele Familienverbindungen, ist überhaupt kein Argument. Es gibt deutsch-französische ehren es gibt deutsch-dänische Ehen und, und Verbindungen und niemand würde das in Frage stellen. Und deswegen, ich möchte fragen, ob i-Kapitel in deinem in deiner Liste, in deinen Wort, in deine in deinem Buch ist. Und ich sage das in diesen Wänden auch. Ja, stelle ich diese Frage auch an uns. Weil ich glaube, wir haben lange diesen Faktor übersehen, nicht gerade hier in unseren Kreisen, nicht bei Namen genannt. Weil bei uns gab es nur einen Imperialismus, US-Amerikanisches und Westliches. Und das ist für mich persönlich so die Lehre aus dem Ganzen. Darf Schönen. ich bei der Frage trotzdem auch dabei sein, auch wenn Sie nicht an mich gerichtet wurde? Natürlich. <lacht> Ja, guten Abend. Äh, Hans Siegelbauer vom Online-Magazin The Little Queer Review. Ähm, ich habe eine Frage, die sich eher ein bisschen in die deutsche Richtung bezieht. Ähm, vor ein bis zwei Wochen saß hier die Kanzlerin, Kanzlerin AD, nur einen Block weiter und ging natürlich auch über Putin, die Ukraine, Russland. Und einen Tag darauf ähm, lasen wir in den deutschen Medien viel Schelte, ging in Richtung äh, Kanzlerin, ist, ist keine Selbstkritik und alles richtig gemacht und wie und was. Gibt es denn irgendwas, was jeder hier, jeder, jeder auf dem Podium diesen Menschen entgegnen wollen würde, die gesagt haben, keine Selbstkritik? Und ähm, wenn ich äh, zum Abschluss noch, noch mal einen kleinen Werbeblock entschieden darf... Ich habe ein Siegers Buch gelesen, tatsächlich nur wenige Tage nachdem Russland oder Putin in der Ukraine einmarschiert ist. Ganz tolles Buch, bitte lesen Sie es, hat mir sehr viel gebracht beim Verständnis Russlands und Putins Motivation. Also, kleiner Werbeblock nochmal, Ende. Ja. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, Jens, vielleicht... Gestattest du, dass wir mit den mit Svetlana und Irina anfangen? Weil dann hast du das Schlusswort. Das ist doch dann das ist, schön, das oder? Schöner. Ähm, das ist Svetlana, schöner. bitteschön, zum I-Wort. Da wollte ich gerade äh, sowieso auch auf Irinas äh, Aussage da eingehen, weil ähm, es ist für mich eindeutig, dass äh, russische Kultur hat auf jeden Fall imperiale Komponente in sich. Ähm, es, ähm, und das ist, ähm, also ich finde es auch gefährlich, das zu verneinen. Ähm, dazu muss man sagen, um das zu relativieren, dass äh, diese Komponente in vielen Kulturen vorkommt, nicht nur in der russischen. Ähm, aber nichtsdestotrotz es ist es enorm wichtig, dass dessen bewusst zu sein. Es ist genauso wichtig, wie mit der Vergangenheit zu arbeiten. Äh, das ist, denke ich mal, die einzige Möglichkeit für Russland jemals einen Ausweg zu finden aus, dieser, aus, aus diesem Kreis, wo es steckt. Und nur wenn wir offen darüber sprechen, nur wenn auch Menschen zum Beispiel, die jetzt aus Russland kommen, gerade aus Moskau, ich erlebe es immer wieder, dass da imperiales Denken vorhanden ist, auch wenn die Menschen seit Jahrzehnten gegen Putin kämpfen. Das eine schließt das andere gar nicht aus. Und das wird erst bewusst, wenn man darüber spricht und die Menschen erschrecken sich selbst. Es gibt viele, die dann sagen, oh Gott, das habe ich nie so gedacht. Und fangen an, sich mindestens ein bisschen zu kontrollieren und zu prüfen. Und sie äh, sehen plötzlich Abgründe, äh, die ihnen stecken. Also wir haben das wirklich enorm oft besprochen. Es ist ja so, dass Panda, also Sie wissen ja nicht, was das ist, es ist eine, äh, ein, ein kleiner Club in der Kulturwohrerei, wo wir auch sehr viele, nicht nur Diskussionen, sondern auch einfach kulturelle Events machen, Musik, Literatur. Und äh, im Moment kommen viele auch aus der Ukraine natürlich, aber auch aus Russland, und das ist für uns immer ein Dilemma, ob wir dann unsere Bühne für jemanden bieten, der eventuell gerade Elemente dieser Denkweise dann plötzlich artikuliert. Das haben wir auch schon mehrmals erlebt und das ist eine sehr, also für uns mindestens eine Frage, die noch überhaupt nicht wirklich beantwortet worden ist. Mhm. Vielen Dank. Also ich denke... Ähm dann ist eben doch, ist, die erste Frage war ja nach der Abida ja? und dieses Abida-Thema, also die, die große Kränkung hat ja viel damit zu tun, mit dem Imperium, was keins mehr sein darf, ja? man was weggenommen hat. Und das Zweite ist aber auch, da bin ich sehr mit Mascha, der Fragestellerin, einverstanden, wie viele in Deutschland haben ähm, bis heute damit Probleme die Ukraine oder Moldau, so komische Länder als eigenständige, souveräne Staaten anzuerkennen, die noch, wie viele wie lange konnte man Helmut Schmidt lesen, Theo Sommer lesen, alle möglichen, die gesagt haben, naja, also da dürfen wir uns nicht einmischen, das ist sozusagen deren Imperium. Ja? Es wäre vermessen, sich da einzumischen. Das hat lange, lange Zeit, bis in die Titelseiten der Zeit, sozusagen Kein sich durchgehalten. Ja? Und deswegen dieses imperiale Denken ist nicht ein allein russisches Phänomen. Aber die, die Fragestellung, deswegen würde ich es an Ira noch mal weitergeben, die, was du sagst mit ähm, gemischten ah. Familien, ist richtig, hört man ganz ah. oft, aber man hört zugleich, ja. ähm, man hat große ah. Schwierigkeiten damit, ähm, Ukraine als souveränen Staat anzuerkennen, oder? Äh, wenigstens damit wird es gespielt. Äh, und ich glaube, das muss man unterscheiden. Äh, und äh, als Sowjetunion zerfallen ist, hat Niemand irgendwie den Krieg angefangen. Das war anders als in Jugoslawien. Und ich glaube, das war die Antwort. Eigentlich äh, gut. Man hat vielleicht also sozusagen ja dann die, diese Unabhängigkeit äh, von Bal baltischen Ländern doch irgendwie akzeptiert. Die waren schon. Also die waren später später dran und so. Aber mit der Ukraine und Belarus war das schwieriger. Aber es wurde kein Krieg angefangen, ganz anders in Jugoslawien. Das wurde natürlich künstlich zum Teil, also künstlich als Ersatz. Also für Aber das hat, darüber hat jetzt gesprochen. Also das war Ersatz für vieles sozusagen und ein sehr einfacher. Und diese einfache Ko äh, Kanalisierung von vielen, also von sehr sozusagen gemischten Gefühlen. Und ich würde ja sagen, ja, sicherlich. Also ähm, äh, es ist schlimmer als imperial. Deshalb habe ich auch das Wort nicht gebraucht. Das, was jetzt passiert, ist viel schlimmer. Also dieses imperiale Denken und Imperialismus ist vielleicht noch harmloser, als, als das passiert. Das ist, eine, also das ist etwas äh, anders. Das ist mh, kein, äh, viel mehr als imperialer Krieg. Das ist ein Krieg mit Vernichtungselementen mhm. und das ist ein Krieg, das nicht durch Existenz des Staates, wie äh, neuerdings also mit gesagt hat, in ein paar Jahren wird vielleicht als Staat Ukraine nicht mehr existieren. Es ist viel also es gibt ja schlimmere Sachen, also diese Entukrainisierung. Mhm. Das ist ja noch vielleicht also viel viel viel schrecklicher als das, was wir unter im, also sozusagen klassischem Imperialismus Imperialismus verstehen was ich über die familiengeschichten gesagt habe das ist deutsch-französische trotz der französischen trotz der deutschen Okkupation ja trotz der deutschen besatzung ist etwas anderes also das war das ist eine ähm das ist das war eine viel engere Verflechtung. Deshalb ist das, wird das also so schrecklich, als dann die Mutter die Tochter nicht die Tochter nicht hören will. Ja? Also das geht also sehr ähm, wie soll man sagen, das ist eine wie, wie ich schon gesagt habe, Entmenschlichung durch diesen durch, durch diesen Charakter dieses Krieges und, und, und Versuch, und versucht also diesen Krieg irgendwie zu verstehen und zu erklären. Ich glaube, das ist wie gesagt das ist traumatischer und katastrophaler. Sogar als das, was ähm, ähm, wir unter dem Imperialismus verstehen. Ähm, und ähm, äh, was ich noch sagen, äh, was ich äh, noch sagen wollte, es war die Frage über Kultur ähm, wiederum, also dieser sozusagen imperialer Charakter der Kultur. Ich bin Historikerin. Und ich kann das nicht, also und das ist so eine, würde ich sagen, das ist so eine Vereinfachung, eine unglaubliche Vereinfachung. Und, dem, und wir spielen auch eigentlich dem zu, was äh, also sozusagen diese Macht äh, uns vorschreibt, schon seit mehreren Jahren. Und übrigens angefangen hat das in den, in den 90ern, dass die Kultur überhaupt keine Rolle spielt. Das ist eine Attrappe, nicht mal eine dünne Schicht für viele, sondern eine, sozusagen, sondern eine absolute Attrappe. Und äh, diese, ähm, würde ich man sagen, diese, Sol diese ähm, Soldaten aus Boreazien und so, also äh, haben sie den Pushkin im Kopf. Also das ist ja, dass ich nicht lache. Also das ist ja alles absolut, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Also für, für diese Generation leider eine, also sozusagen, was wir unter klassischen ähm, Geschichten verstehen und Beschuldigungen, also dass ich weiß nicht, Hajimurat von Tolstoy, also sozusagen ein, ein Sinnbild von Imperialismus ist, das ist ja alles, ähm, ähm, ähm, würde ich sagen, so etwas dass ich sozusagen das einfach nicht, ich das einfach nicht annehmen kann und ohne diese Kultur würde überhaupt also nichts mehr, keine humanistische Bewegung, keine äh, Entwicklung, also sozusagen wenigstens also in der äh, in der russischen Gesellschaft und übrigens keine Annäherung an Europa gewesen, also überhaupt nicht. Was hätten wir? Was hätten wir denn dann? Ja, als diesen Absolutismus und dieses diese sozusagen Absolutismus Tradition. Die andere Sache ist, dass wir oft gesehen haben, und das, war, das weiß Deutschland auch genauso, also, also diese Erfahrung, also wo man in, Russl in, der, so in, die, bei den, in Russland oft gestellt hat, also diese, so ein Kulturvolk, Deutschland, wie können Sie das anrichten, was Sie angerichtet haben in dem Zweiten Weltkrieg? Also man soll auch die Rolle von Kultur nicht überschätzen. Deshalb, und das, das, das, das, äh, das ist auch zum Teil ein, ein tragisches Fazit, aber in, diesen, in, diesen jetzt, in dieser Situation ist das leider ähm, auch so. Dankeschön, Irina. Ähm, Jens, du hast das Schlusswort und du hast mir versprochen, alle nicht beantworteten Fragen noch zu beantworten. Ja, ihr habt noch eine Stunde. Ne? <lacht> <lacht> ähm, na, es waren, glaube ich, drei Fragen im Wesentlichen. Es ging zu Syrien, es ging zu Frau Merkel. Und natürlich muss ich zum I-Wort e auch noch was sagen. Zu Syrien, das ist, Jan, das ist immer eine schwierige Frage. Was wäre gewesen, wenn? Also Geschichte mit, im Konjunktiv lässt sich, lässt sich schlecht beantworten. Aber ich würde das in die Serie der Ereignisse einreihen, von ich, denen ich vorher gesagt habe. Es ist, glaube ich, Putins der russischen Führungsstrategie, auszuprobieren und auszutesten, wie weit man gehen kann und dann entsprechende, äh, äh, entsprechende Schlüsse daraus zu ziehen. Es ist auch in Russland nie ähm, verhehlt worden, viele Publikationen darüber, dass der Krieg in Syrien ein wunderbares Testfeld für neue russische Waffen ist. Ein neues, wunderbares Testfeld für die neue russische Militärdoktrin, die jetzt dann allerdings in der Ukraine versagt hat. Aber insofern gibt es natürlich einen Zusammenhang, aber wahrscheinlich keinen direkten, kausalen Zusammenhang. Das Zweite, Frau Merkel, ja, sie ist ziemlich wegen ihrer Russlandpolitik kritisiert worden und vor allen Dingen natürlich wegen des Festhaltens an Nord Stream 2. Und da würde ich sagen, das ist zu Recht, Nord Stream 2 war schlicht und einfach von Anfang an völliger Unsinn. Und die Begründung, dass das ein rein wirtschaftliches Projekt war, war schlicht und einfach vorgeschoben. Das hat niemand geglaubt. Also vielleicht haben es die Leute geglaubt, aber es war einfach unglaublich. Das galt allerdings in großen Teilen auch schon für Nord Stream, Nord Stream 1. Ähm Insofern war Merkel, da, war Merkel da nicht allein. Ich glaube aber, dass Merkel einen Verdienst tatsächlich hat oder sogar anderthalb. Und zwar die Einigkeit hergestellt haben, zu haben, der EU nach der Krim-Annexion und die Sanktionen mit durchgesetzt zu haben und dass die Sanktionen bis heute durchgehalten werden. Das wäre, glaube ich, ohne Merkel nicht passiert. Die EU hätte diese wenn, wenn es die Entschlossenheit nicht im, im deutschen Kanzleramt gegeben äh, hätte, dann hätte es diese Sanktionen nicht gegeben. Und das Zweite ist etwas, was heute unheimlich kritisiert wird, nämlich Minsk II, äh, das Abkommen äh, 2015 dann, das äh, letztendlich den Krieg im Donbass aufgehalten hat. Nicht, nicht, mal, nicht mal richtig eingefroren, aber aufgehalten hat. Ähm, und ich glaube... Das muss man. Da, da werden wahrscheinlich noch viele Historiker drüber schauen und sich das angucken, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es der Ukraine eine Atempause gegeben hat, die ihr da die Staatlichkeit zumindest bis heute erhalten hat. Die war nämlich damals schon in Gefahr. Minsk II hat allerdings gleichzeitig einen Geburtsfehler gehabt, nämlich den Geburtsfehler äh, dass es nur umgesetzt werden kann, wenn Russland das will. Und Russland wollte natürlich nicht, dass es umgesetzt werden kann, weil, Minsk, weil, weil es mit Minsk II die Ukraine und auch den Westen wieder am Haken hatte. Das heißt, sowohl der Westen als auch die, oder die Ukraine, selbst mit westlicher Unterstützung, war damals 2014 nicht stark genug, um etwas anderes hinzubekommen als Minsk II. Und dafür bezahlen wir heute. Aber Minsk II war damals nicht, nicht ein Fehler, sondern dann, ansonsten wäre damals schon die Staatlichkeit der Ukraine aus meiner Sicht in, in Gefahr gewesen. Aus meiner Sicht, ja. Natürlich, ich sage immer alles nur aus meiner Sicht, nicht, nicht, nichts anderes. Ähm, zum äh, zum I-Wort. Äh, ich würde nicht das I-Wort benutzen, sondern ich würde das K-Wort benutzen. Das, was wir äh, Kolonialismus das, was wir im Moment sehen, ist tatsächlich ein Teil der Auflösung des russischen Imperiums. Nicht umsonst hat Putin das Ende der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe genannt. Und die Sowjetunion war die letzte Ausprägung des russischen Imperiums. Und es ist eine, eine, ein, ein, im Grunde eine sehr europäische Sache, nämlich eine... Dekolonisierung einer europäischen Imperialmacht, die im Gange ist, die nicht zu Ende ist, die im Gange ist äh, und da kommt allerdings ein Punkt dran, der Russland in, diesem, in dieser Form besonders macht, obwohl eigentlich gar nicht, mal, gar nicht mal so sehr besonders, das haben wir bloß vergessen. Die Auflösung der Imperien, der anderen europäischen Imperien, der, des britischen, des französischen oder auch des spanischen Imperiums, sind alle mit Untergangsfantasien in den Heimatländern einhergegangen. Es gab eine fürchterliche Diskussion darüber, wenn wir das jetzt aufgeben, dann geben wir uns selbst auf. Und das obwohl diese Länder gegenüber Russland, dem Russland heute, einen, in Anführungsstrichen, Vorteil gehabt haben, nämlich einen relativ stabilen Kern, nationalen Kernstaat, der weit von den Kolonien entfernt war. In Russland sind die Kolonien direkt an das Kernland herangewachsen. Es gibt keine, bis heute keine, also es gibt die völkerrechtlich definierten Grenzen, aber in den Köpfen der Leute gibt es keine wirklich klaren Grenzen, wo Russland aufhört, und wo sozusagen die Kolonien anfangen. Und der Tschetschenienkrieg hat für viele Russen und auch für, vor allen Dingen für die russische Elite gezeigt, dass der Zerfall der Sowjetunion nicht unbedingt das Endpunkt, der, End, das End, der Endpunkt ist, sondern dass es weitergehen kann. Und damit spielt Putin jetzt auch wieder. Wenn Putin jetzt sagt, wenn wir uns nicht wehren, dann ist die Existenz Russlands in Gefahr, dann spielt er auf diese... Ängste, die ziemlich verbreitet sind in Russland, dann spielt er auf, dann spielt er auf diese Ängste an. Und in diesem, in diesem Zusammenhang ist das wirklich eine, eine, eine, eine wichtige Diskussion. Und dann nochmal dazu, zu der Frage, wird, wurde und wird die Ukraine in Russland als Ausland angesehen oder nicht? Ich habe 2004, also weit vor der Krim-Annexion, 2005, beim ersten Maidan, habe ich so eine kleine private Umfrage gemacht, unter Freunden und Freundinnen, unter anderem vielen Memorial-Freundinnen und Freundinnen, ja, und habe gesagt, Leute, Hand aufs Herz, nicht vom Kopf her, nicht auf dem Papier, aber bei euch im Herzen, ja, ist die Ukraine Ausland für dich oder nicht? Und die überwiegende Mehrheit, 80, 90 Prozent der Antworten waren, natürlich nicht. Also eine, ich habe extra eine emotionale Antwort gefordert. Und ich glaube, das wird... Für das Land insgesamt ist es noch ist ist, ist es noch weiter. Und auch damit rechnet und spielt Putin. Aber jetzt würden Sie die Fragen vielleicht anders beantworten. Heute? Ich glaube nicht. Echt? Nee, ich glaube nicht. Gut. Vielleicht, weißt du, es gibt dann vielleicht irgendwann noch die, äh, noch, noch die Diskussion, naja, na, die Westukraine, ja, Wolhynien und ja. so weiter. Das, ja, aber, ja, aber, mach mal die Umfrage nochmal, wenn du noch in Erinnerung hast, wer das war. Das ist einfach interessant. Ja. Naja, nicht alle leben mehr, aber ich, ich versuche es. Gut, ich hoffe, wir, wir leben noch. Und noch eine Weile, äh, lieber Jens, liebe Svetlana, liebe Irina, ganz herzlichen Dank für ein nachdenkliches Gespräch in einer extrem schweren und schwierigen Zeit. Ähm, ich hoffe, Ihnen allen hat es gefallen, auch die, die zugeschaut haben im Livestream, bedanke mich ganz herzlich und lade die, die hier in Präsenz sind, jetzt ein auf unsere Terrasse, um das Gespräch in kleinerer Runde fortzusetzen. Vielen, vielen, vielen Dank auch all unseren Technikern, die hier heute gearbeitet haben. Herzlichen Dank.